kann wir schon quasi anfangen, wenn ihr wollt. Ich bin dabei. Ihr seid dabei, hervorragend. Dann äh, lo, lo, lo, lo, los geht's. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 373. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gute und Grüße. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und Frau Alex. Hallöle. Hallöle. Wie wir in der Vor äh, Vorgespräch festgestellt haben, äh, ist das hier mittlerweile der Altherren- und Altdamen-Podcast geworden. Früher haben wir uns noch irgendwie äh, drei Äppler währenddessen in den Kopf gehaut. Heute sitzt jeder mit dem Tee irgendwie da. Äh, warte mal, das halte ich jetzt für okay. ein Gerücht. Ne? Fast <lacht> jeder sitzt mit einem Tee da, bis auf äh, Frau Alex. Die hat wahrscheinlich wieder irgendwie, weiß ich nicht, Gin Tonic, Bacardi Cola oder irgendwas. Nee, äh, äh. Gin Tonic mache ich seit dieser Live-Nummer nicht mehr. <lacht> seit der Live-Nummer oder seit dem äh, tk schland in München? Da war das auch so ein bisschen schwierig. Wir haben doch irgendwo auf einer Bühne gesessen und Gin Tonic getrunken, weil wir aufgeregt waren. Wir haben auf mehreren Bühnen gesessen und mehrere Gin Tonic getrunken. <lacht> das das ist, wird schwierig. Nun gut, wir wollen heute reden über verschiedenste Dinge im, im äh, Eintracht-Fußball-Kosmos. Äh, Aber wir wollen an dieser Stelle auch nochmal ankündigen: äh, Es gibt da was mit Schalke. Ähm, was macht ein Schalker, wenn er Meister geworden ist? Die Playstation aus. Playstation aus. Richtig. Richtig. Richtig. Was hat er da gespielt? Pro Evolution Soccer natürlich, nicht FIFA. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, und vielen Dank an Konami. Es gibt einmal zwei WIP. Karten für das Spiel gegen Schalke am Sonntag. Wir werden den Gewinner oder die Gewinnerin noch live in dieser Sendung ziehen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier live hört, geht mal auf Twitter, sucht mal unseren Sendungstweet raus und wenn ihr darauf antwortet, ähm, habt ihr eine mögliche oder kommt ihr in den Lostopf so und dann gucken wir so Richtung Ende der Sendung mal, wer denn die Karten äh, gewonnen hat und der wird dann von Basti persönlich angeschrieben und kriegt Karten zugestellt vielleicht. No? Also, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Wenn die Post das hinkriegt. Wenn die Post das hinkriegt, wir <lacht> alle wissen, alle, drei, alle 93 Hörer wissen, hm. dass Basti und Post, das ist so, ich weiß nicht, schwierig. Lass mir nie Liebe. mehr was liefern. Das ist, habe ich jetzt beschlossen. Wenn diese Waschmaschine da ist, werde ich nie mehr irgendwas. Du ziehst das jetzt kommen. ernsthaft durch, bis die Waschmaschine kommt? Ich warte, Nein, ich warte, wenn die Waschmaschine da ist, war es das. Das ist das Letzte, was hier an der Tür angenommen wird. Dann kann ich auch nicht mehr aufmachen, wenn ich Pakete für die Nachbarn bekomme, die dann hier um 23 Uhr klingen. Ich habe mit Lieferkram ab, wenn die Waschmaschine da ist, nichts mehr zu tun. Hast du die Mail von Otto schon bekommen? Nein! <lacht> dann würde ich sagen, eine 1,9er-Quote, dass die Waschmaschine nächstes Jahr kommt und eine 4,2er-Quote, dass die Waschmaschine noch dieses Jahr kommt. Du kannst davon okay. ausgehen, dass die Waschmaschine dieses Jahr noch kommt. Ähm, die Frage Nein. ist, auf welchem Weg und was ich dafür machen muss. Aber die Wahrscheinlich wird hinfahren sein. und sie dir selbst abholen. Das werde ich tun auf jeden Fall mit Waffengewalt. <lacht> ich <lacht> ich sehe gerade schon entlassene Hotline-Mitarbeiter. Ich sehe gefesselte Hotline-Mitarbeiter, die auf dem Boden äh, liegen und was die irgendwie triumphierend irgendwo auf, nem, auf so einem Sideboard steht. Also die Entlassung ist, glaube ich, das kleinste Problem von den Mitarbeitern von Otto dann. Naja. Großartig. Großartig. Mal sehen, ob wir jetzt auch so viel Spaß haben, wenn wir über die Eintracht sprechen. Ähm, ich hatte ja das wunderbare Glück, dass mich am Freitag eine Erkältung heimgesucht hat. <lacht> deswegen ich eine perfekte Ausrede dafür habe, dass ich nur die ersten 45 Minuten von dem, Schal äh, dem Schalke-Spiel, sage ich schon, von dem Hertha-Spiel äh, gesehen habe. Ähm, hast du hast ja die besten 45 ausgesucht. Da habe ich ja. mir die besten 45 <lacht> ausgesucht. Das dachte ich mir im Nachhinein auch. Äh, Silva und Paciencia durften von Anfang an ran. Hasebe ist... Äh, war wieder in der Startelf, Rode auf der Bank und Dost fällt mit, weiß ich nicht, Glasknochen oder weiß ich nicht, irgendwas bis Saisonende aus? Ja. Saison, äh, Jahresende. Jahresende, Entschuldigung. Warum sag Ich ich bin, schon, ich bin schon verwirrt. Bis Jahresende. Erstmal. Stand Obwohl jetzt Basti, bis du Jahresende. Du weißt, du kennst die Ah, andere. Dennis, lass mich doch in Ruhe, <lacht> Alter. Ich glaube, dass Bas Dost kommt zeitgleich zurück auf den Platz mit meiner Waschmaschine. Ich glaube, darauf <lacht> Ich sage ja nächstes okay. Jahr, ne? Ach, Leute. Solange die Waschmaschine ja. dann länger durchhält als Dost, ist ja alles gut. Ähm, ja, schwieriges Spiel. Wie gesagt, ich habe nur die ersten 45 Minuten gesehen und ich fand die schon schwer anstrengend. Ich meine, wir sind ja eigentlich nicht so schlecht in das Spiel reingekommen. Wir haben ja deutlich mehr Chancen eigentlich gehabt und machen irgendwie nichts draus. Und Hertha schießt gefühlt einmal auf das Tor und haut da dieses Ding irgendwie rein. Also das ist ja, war ja sowas von absurd, wieder da greift er ja echt an den Kopf. Es hat halt genervt, diese Touré und ich glaube Silva-Doppelchance, wo du wirklich gedacht hast, Mann, mhm. das Ding muss sitzen, dann, dann sieht diese Situation auch schon wieder viel entspannter aus, du kannst ganz anders auftreten. Das Selbstbewusstsein ist vielleicht auch mal wieder da, weil ich finde, mittlerweile siehst du auch Silva an, dass er selbst nicht mehr dran glaubt, dass er noch einen Ball mal ins Tor bekommt dieses Jahr. Oder auch äh, überhaupt im, im schönen Eintracht-Trikot. Es ist wirklich, es nervt. Und ja, da hätte, hätte sich schon viel zum Guten wenden können. Das war wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass du aus dieser, naja, in Anführungszeichen Überlegenheit zumindest hattest du eindeutig bessere Torschancen. Aber was ist denn was ist denn los mit diesem Silver? Von dem habe ich mir so viel versprochen. Aber es ist ja mal abgesehen davon, dass er kaum... Also er ist ja auch kaum am Ball, wie will er denn da Torchancen generieren? Also ich weiß überhaupt nicht, wo der auf dem Platz ist, aber nie da, wo der Ball ist. Ja, aber das ist ja generell so ein Stürmerproblem, das erregt mich ja bei Patience ja auch schon seit einer halben Ewigkeit auf, dass der ständig irgendwie weiter zurück als irgendwie Kamada und teilweise Soda unterwegs ist, wo ich mir auch denke, du bist Stürmer, du musst da vorne hin. Ja, ja aber also, da vorne vertändelt er einfach jeden Ball. Das ist ein anderes Problem, ja. Weil der, der hat ja wenigstens noch Ballkontakt, aber da kannst du eigentlich schon drauf äh, drauf wetten, dass wenn er ihn hat, dass er weg ist. Der entwickelt sich so langsam bei mir am, am Nervpotenzial angesehen in äh, gasinovic richtung Patient, das ja? Ist, okay. Das ist noch der beste der drei, den wir haben. Also, der eine ist halt äh, außer Konkurrenz. Ja. Ja, aber ich verstehe dich. Also ich. Ähm bei mir fängt es auch langsam an zu steigen. Ich, sag jetzt, ich würde noch nicht so weit gehen, und sagen, dass es auf Karacinovic-Niveau äh, ist, aber das, das Generve steigt bei mir auch schon, ja. Also ich glaube, das, das scheitert alles nicht daran, dass wir dass wir keine Chancen generieren, weil die Chancen, die sind da, aber es muss halt mal vorne jemand sein, der, der sie einfach reinmacht. Und daran, daran krankt es halt mittlerweile. Ich meine, das siehst du ja daran, dass der torgefährlichste Stürmer, den wir haben, ist unser Innenverteidiger. Ich glaube, das ist eine Statistik, die einfach alles aussagt. Naja gut, aber generell die Statistiken von dem Spiel. Ich meine, wir haben 25 Mal auf das Tor geschossen, wir hatten 16 Ecken. Ja, ich weiß nicht, wie viele Flanken wir da wieder äh, geschossen ja, da, haben. Da ist es doch der Hauptpunkt. Ja. Das, das, das, das sagt Diese ganzen Statistiken habe ich auch gehört und gelesen. Das sagt überhaupt nichts über das Spiel aus. Die Eintracht kann sich momentan auch keine qualitativ... Hochwertigen Sachen herausspielen. Da ist so viel Leerlauf da vorne, wie ich es schon gesagt habe. Ich habe ja gesagt, ich bin Paciencia, der ist ein guter Stürmer. Ich bin von dem aber nicht vollends überzeugt. Ich fühle mich in den letzten Wochen so ein bisschen bestätigt. Warum auch, wenn er eine Zeit lang gut getroffen hat. Hm. Dieses, das ist wirklich ein Unding mit diesen Flanken. Da machen wir, die Eintracht hat in der Bundesliga die meisten Flanken geschlagen. Das geht nicht. Also das Flanken ist wirklich dieses allerletzte Mittel, wenn du dich nicht in die torgefährlichen Regionen spielen kannst, dann flankst du halt mal rein. Und was noch dazu kommt, die Eintracht flankt nicht mal scharf. Die Eintracht schippt da so Bälle rein, selbst wenn du da dran kommst, haben die nicht genug Drive, dass du aus denen genau. irgendwie was, was Gutes machen kannst. Also das sind so halb angesiffte Bälle, die da reinfliegen. Also ich muss sagen, was die Bundesliga betrifft, bin ich tatsächlich ein bisschen konsterniert, wie wenig wir uns, wenn überhaupt, weiterentwickelt haben, was das Spielsystem, was die Spielschärfe und die Gefährlichkeit vorne betrifft, wenn es gegen Gegner geht, die nicht viel Platz bieten. Und das schockiert mich ein bisschen, muss ich sagen. Steht und fällt für mich aber tatsächlich damit, dass wir, ich sag's nochmal, diesen, ich sag's wieder plakativ, 100 Millionen Euro Sommer echt verbaselt haben. Sorry. Wenn wenn, wenn Patience ja unsere Stimme Nummer 1 ist, stimmt was nicht fertig aus. So. Aus. Stimmt, stimmt. Bin ich ja. bei dir. Ich finde find auch wieder, was sehr super nervig war, Kostic performt ja auf der Seite, aber das System ist einfach auch in gewisser Hinsicht ein bisschen entschlüsselt. Es ist vorne, ähm, die Stürmer ähm, ja, stehen nicht da oder werden sehr gut zugestellt. Ein Kamada kann auch nicht diesen ähm, Drive bringen, der eigentlich kommen müsste. Diese ja, Torgefahr aus der zweiten Reihe, klar, er hat äh, in der Euroleague gezeigt, dass er es kann. In der Bundesliga, finde ich, ist das es immer noch schuldig. So hängt da auch so ein bisschen in der Luft. Da stimmen dann auch teilweise die Abstände zwischen den Reihen nicht. Dann vertändelt er doch. Dann sind teilweise auch Situationen drin, wo ich wirklich einen Hals bekomme. Wenn wir im Aufbauspiel dann Bälle verlieren, das ist wirklich jedes Mal super gefährlich. War ja auch in dem Spiel, glaube ich, gegen die Hertha, ähm, ich weiß gar nicht, ob es vom 1-0 äh, ob das so der Ballverlust war, aber auch wieder so eine Situation, oder Fernandes dann auch ja. noch, einfach, das, das darf nicht passieren, dann hast du über die, äh, du hast diese Entlastung und nicht, dass du über Da Costa, über die Seite, auch wenn Da Costa noch unser bester Rechtsverteidiger äh, beziehungsweise rechter Außen ist, kommt da viel zu wenig, die Seiten sind nicht genug verteilt und was mich besonders nervt ist auch natürlich und da bin ich auch voll bei Alex, dass du mittlerweile merkst, der torgefährlichste Spieler ist unser Innenverteidiger und das geht halt gar nicht eigentlich, also es ist ist eine tolle Sache. Ich freue mich total für, für Hinti, dass er äh, im Endeffekt da immer noch super performt. Ich erinnere mich noch an eine Szene aus der ersten Halbzeit, da leitet er selbst den Angriff ein, Doppelpass mit wahrscheinlich Kamada oder ich weiß nicht, wer, wer da im Endeffekt dann oder, oder Kostic und äh, schließt selbst ab. Super, geil, aber Leute, bitte, das darf mal schön und gut sein und super, dass das auch mal klappt, aber das darf nicht unser einziger Angriff nee, äh, geht sein, der da mal gefährlich kommt. Ich finde, du hast den, den entscheidenden Punkt schon genannt, als du Kostic und Costa angesprochen hast. Das ist einfach zu leicht ausrechnen mittlerweile. Also das hat, die Eintracht hat das mal eine Zeit lang gemacht. Aber der Wolfsburg-Trainer hat das nach dem Spiel schon gesagt. Und das war jetzt tatsächlich, ganz ehrlich, Alexander Nuri und Klinsmann sind jetzt auch nicht die zwei... Allerbesten Trainer der Welt, klingt zum auch so ein Schwätzhannes, der irgendwelche Selfie-Videos macht. Ich kann, diese, ich kann dieses Gesicht nicht sehen, ich, der macht Ich werde auch wahnsinnig, wenn, wenn ich den sehe und Alexander Nuri ist jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie die Bundesliga mit seinem Fußball revolutioniert zu haben, aber es ist einfach zu Eintracht momentan, äh, zu Eintracht, ja, super Versprecher, es ist zu einfach gegen die Eintracht zu spielen. Das war wirklich ein Freudscher-Verstrecher, das <lacht> ja. also ist, ist, so, ist so, ist so, es ja. ist einfach mit zu leichten Mitteln, Kannst du die Eintracht A aus dem Spiel nehmen und B in gefährliche Situationen selber kommen als Gegner? Das ist momentan, der Gegner muss, meins hat es ja auch gezeigt, du, musst, du kannst mit so wenig Aufwand die Eintracht in Gefahr bringen und kannst mit so wenig Aufwand die Eintracht davor bewahren, dass sie Gefahr ausstrahlt. Das Erklärungsansatz liegt vielleicht daran, dass wir tatsächlich schon so viele Spiele haben und wir das vorausgesagt haben. Gesagt haben, ey, diese Quali, das wird uns irgendwie im November, Dezember auf die Füße fallen, wahrscheinlich ist jetzt gerade diese Zeit, aber das dass ist wir ja eigentlich kein aber Problem, ein, das meine ich. und dazu komme ich jetzt eigentlich ich glaub, nicht ich glaube, ziemlich gelten lassen, weil die Mentalität hat ja in den Spielen trotzdem gestimmt, wir haben in Freiburg nochmal alles probiert, wir haben in Mainz nochmal mhm. alles probiert und wir kamen jetzt auch zurück, also meiner Meinung nach ist das keine Mannschaft und wir hatten das hier schon oft und Gerade wenn Alex jetzt mal wieder dabei ist, kann man ja auch mal wirklich an die geilen Zeiten denken, in Anführungszeichen, wo wir uns jede Woche aufgeregt haben über eine blutleere Mannschaft, die unter Schaf oder Armin Feder rumgedümpelt ist. Das sehe ich jetzt noch nicht. Ich weiß aber nicht, ob mich das beruhigen oder eher schockieren soll, dass es trotzdem so harmlos ist. Also ich sehe bei dieser Mannschaft kein, dieses berühmte reus zitat ich sehe kein Mentalitätsproblem tatsächlich. Ich sehe sowas, ich sehe sowas Ähnliches. Und das ist, ja. also ich würde es nicht Mentalität nennen. Oli Kahn hat das Treffen formuliert, das sind Eier. Und das ist der Grund, warum ein Hinteregger auf einmal Tore schießt, weil er nämlich die Eier hat. Und der schießt seine Tore nur durch brachialen Willen. Das ist ja nicht so, dass der der geborene Offensivmann ist und die ganze Zeit verkannt wurde und einfach in die Innenverteidigung gesteckt wurde von lauter blinden Trainern. Sondern es ist einfach der pure Wille, den ihn nach vorne treibt. Und das hat da vorne keiner. Da wird 37 mal hin und her gepasst. Wir sind schon im 16er drin und da wird nochmal geguckt, zu wem kann ich diesen Scheißball denn geben, damit ich nicht auf das Tor schießen muss. Und da fehlt einfach irgendein Zielspieler, der einfach sagt, was auch immer mhm. ihr tut, gib mir diesen scheiß Ball und es geht weiter. Sondern du hast halt da nochmal eine Flanke, hier nochmal einen Pass und keiner weiß, wo der Ball hin soll. Weil ein, ein, ein Silver ist, der, der ist total abgetaucht auf dem Platz. Der, der ist überhaupt nicht da. Wie will ich denn den, den kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Und ein Pacencia, der, der versucht diese Rolle so ein bisschen vom von vielleicht letztes Jahr vom Haller so ein bisschen zu übernehmen. Aber das ist null seine Rolle und das ist auch nicht seine Stärke. Hm. Da vorne fehlt einfach jemand, der, der einen Ball auch mal irgendwie sauber annehmen kann und aus der Drehung einfach mal drauf schießt oder irgendwas macht und nicht noch dreimal rumguckt und sagt, wer, wer ist denn noch da? Will jemand schießen vielleicht? Ja, sehr guter ja. Punkt, Alex, auf jeden Fall. Ja, stimmt ja und schon. Ich meine, das, du was du eben gesagt hast, Basti, es war schon immer einfach gegen die Eintracht, auch im letzten Jahr, Tore zu schießen. Weil dadurch, dass wir auch relativ relativ hoch gestanden sind und ja. mit relativ vielen Leuten vorne waren, waren wir hin, hinten immer offen. Aber wir hatten halt immer das Glück, ja. dass wenn wir zwei Tore kassiert haben, dass wir auch vier schießen konnten ja, und das heißt. können wir ja. halt dieses Jahr nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich finde trotzdem, dass wenn die Eintracht on peak spielt, dass die Eintracht auch trotzdem hinten nicht so leicht zu überwinden war. Ich finde, es geht gar nicht darum, na klar kannst du gegen die Eintracht auch Tore schießen, auch wenn die Eintracht gut drauf ist im letzten Jahr. Aber ich finde tatsächlich, Mainz war für mich das Paradebeispiel, Wie leicht es Mainz gemacht wurde, hier in gefährliche Situationen zu kommen und das finde ich, finde ich ein bisschen merkwürdig, das hat für mich auch ein bisschen mit so einer Unorganisiertheit zu tun, was auch mit diesen ständigen Personalwechseln wahrscheinlich irgendwie begründet ist und ich sehe das auch, was du gesagt hast, Alex, das mit dem, da fehlt einer, da fehlt einer und ich sag euch, wer da fehlt, da, sind, da fehlen genau die drei, die da vorher waren. Da fehlt einer wie Jovic, der einfach jeden Ball reinhaut, egal von wo, dem ist auch scheißegal ist, der wahrscheinlich nur die Hälfte mitkriegt, genau wie Ante Rebic, dem auch alles scheißegal ist, der auch manchmal das zeigt und das hat dann auch genervt aber trotzdem dem er ja auch alles wascht der auch mal keine ahnung einfach seinen unbeholfenen Übersteiger machen konnte der Gegner ihm abgeprallt ist und du hattest dann eine gefährliche Situation und du hattest Haller, dem hättest du wahrscheinlich keine Ahnung dem Haller kannst du ein Wespennesser hinschießen, der stoppt das noch irgendwie mit dem Fuß also du hattest diese Qual und die ist jetzt weg du hast Patient jetzt so ein Hybridspieler der ist so ein bisschen aus allem aber eigentlich auch nichts richtiges der wirkt irgendwie groß, ist doch nicht so groß, ist kopfballstark, aber auch nicht so krass. ist technisch ganz gut, macht aber viele komplizierte Sachen, hm. trifft manchmal aber auch nicht immer. Also der hat von jedem so ein bisschen, Es reicht aber nicht. Silver würde ich da tatsächlich ein bisschen rausnehmen, weil der kommt gerade für mich in ein System rein, was ihm gar nicht liegt. Also wie soll der Flanken verarbeiten? Also der ist einfach, das ist nicht der Spieler, den musst du irgendwie schicken oder du musst ihn ein taktisches Korsett pressen, wo er Räume reißt für einen anderen Stürmer, dann fällt er nicht so auf, aber trotzdem hilft's. Ihn würde ich tatsächlich bei der Kritik rausnehmen, weil er war jetzt auch lange weg. Wenn man ein, wenn man, wie man kritisieren will, sind es die Leute, die, die diese Leute geholt haben. Ein Dost, der Ich wollte gerade sagen, aber ah, ja. wofür, wofür hole ich denn dann so das jemanden, der in mein System nicht passt? Ja, vielleicht dachte die Eintracht, dass es, dass es weiter ist, aber trotzdem müssen wir sagen, das war auf jeden Fall abzusehen, dass er brauchen wird, weil er ist in Mailand auch nicht zurechtgekommen. Also das war so ein. Den Stürmer kannst du auf jeden Fall holen, weil ganz ehrlich, so einen Stürmer kriegt die Eintracht normalerweise nicht. Das ist ein Raketenstürmer. <lacht> ja. Den haben wir nur gekriegt. Weil der so diese Delle drin hatte. Den kannst du dir vielleicht hochzüchten, wenn alle, wenn allen, wenn alles andere drum rum stimmt, aber der reißt dir nicht rum. Dann hast du Dos geholt, dem du scheinbar genau diese Rolle, wie du es gesagt hast, Haller, eigentlich aufbürden wolltest. Da musst du doch aber irgendwie mal checken, okay der hat in Portugal gespielt, irgendwie muss man ja sehen, okay der ist vielleicht überhaupt gar nicht fit, also der ist ja, das ist ja eine Katastrophe dass der <lacht> es nicht schafft, irgendwie, wie, wie, wie, dass ganz, er selbst ganz, im Training ja. überfordert ist, weil ihn das anstrengt. Das erinnert mich ja fast an Quolke, äh, dass du das Gefühl hast, den überfordert jegliche Belastung. Da war dann ein Spiel drin und du konntest den Wecker noch stellen, dass es beim im nächsten Spiel dann raus war. Und jetzt hat man gesehen, okay, komm, wir lassen es ganz bleiben. Wir können ja, wir aber nicht der hoffen. Trainer hat es entschieden, sondern er selbst ja auch. Er selbst hat ja gesagt, man oh ja mehr ja, als zwei Spiele hintereinander machen. Ja, und Was ist schon das? das? Das ist ja schon das? Das ist, Was ist, denn das? Ja. Das ist wie, wie, wenn du so einen geilen Kicker in deine Freizeitmannschaft kriegst, der sagt, ey, ich <lacht> arbeite aber im, im Dienstleistungsbereich, ich kann nur jedes zweite Wochenende. Was ist das denn? Also Und dann fehlt es halt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich... Das, was uns am meisten fehlt, weil ich glaube, der Rest, hm. die Einstellung und so, so ein bisschen dieses Korsett ist natürlich trotzdem noch eintrachtstyle. wir sind auch keine Top-Mannschaft. Wenn wir aber einen funktionierenden Sturm hätten, dann würde die Situation nicht so mittelmäßig aussehen, weil wir müssen auch aufpassen, die ist nicht dramatisch schlecht, sondern es fehlt tatsächlich, es fehlen Kleinigkeiten und die größte Kleinigkeit ist vorne die Offensive, wo meiner Meinung nach, ich, ich sage es mal, im Sommer tatsächlich Fehler gemacht wurden, weil du hast keinen geholt, wo du wusstest, okay, Pam, du bist unser Mann, du bist der, der Typ, der kann sofort dem die Leute schauen, und du kannst Dinge sofort performen, ja. du kannst immer spielen, du kannst den Leuten, die reinkommen, sagen, was sie zu tun haben, haben wir keinen. Ich glaube, die wollten, dass der Patient der das macht, aber wir sehen ja, dass er das äh, schon kann, aber nicht über die Dauer, wie wir, die wir es brauchen. Ich sehe ja, Was ist denn, tauschen wir, tauschen wir jetzt im Winter hm. zurück? Entschuldigung, René. Du meinst mit zurücktauschen. Ich falsch du meinst zurücktauschen Silva wieder nach Milan und Rebitsch äh, zurück. Genau, weil, also ich sag mal, also dass, dass der Rebic da keinen Fuß mehr fassen wird, das ist seit dem Trainerwechsel spätestens sonnenklar. Ja. Also ich, ich glaube, der würde, wenn du den jetzt anrufen würdest, dann würdest sagen, äh, hier, Ante, Frankfurt, der, der würde sofort auf die Knie fallen. Der, der und Der würde ja, bitte. mit Sicherheit sofort sagen, ja bitte, ich glaube aber ganz ehrlich nicht, dass es funktioniert und ich sage euch jetzt auch warum und das ist halt der Punkt, den ich schon zweimal gerade eben dazwischen sagen wollte. Ich glaube nämlich nicht, dass ein funktionierender Sturm uns alleine weiterbringt, weil die Stürmer dann immer noch nicht bedient werden und ich sage euch auch warum und was ich so auch aus meiner Warte als an der größten Punkte momentan sehe, ist, dass unser Pressing nicht mehr da ist und das liegt aus meiner Wahrnehmung heraus daran, dass wir vor zwei Jahren oder auch im letzten Jahr ist jeder in der Mannschaft für den anderen in der Mannschaft zwei Kilometer extra gelaufen. Und das sehe ich momentan nicht. Das liegt vielleicht auch ein Stückchen daran, dass die drei da vorne weg sind und die die andere Mannschaft so ein bisschen mitgezogen haben. Und das liegt aber auch zum anderen daran, weil wir momentan keinen Antreiber auf dem Feld haben, der die anderen auch nur ansatzweise mal komplett motiviert bekommt. Da macht jeder irgendwie so seinen Stiefel und die wollen auch alle irgendwie gewinnen, aber dass die da für den anderen da irgendwie mal rennen oder einer auch mal die Verantwortung übernimmt und sagt von wegen, komm, ich peitsche uns jetzt nach vorne, ich hau mal das Ding da rein, das macht der Hinti dann mal zwischendrin, aber er schafft es auch irgendwie nicht, diese Sogwirkung auf die komplette Mannschaft da fortzuführen. Ach, ich weiß, also so, so krass negativ sehe ich, seh ich nicht gar nicht, weil ein Rode zum Beispiel übernimmt die ja, Funktion halt auch, auch, Ne, klar, du hast, du hast mit einem Kamada jemanden da drin, ich glaube, der ist, der ist froh, wenn der morgens der Mannschaft mal guten Morgen sagt und wieder schön. Ne? also das ist halt kein Lautsprecher oder so, aber ähm, ich glaube, du hast da, du hast da schon Leute. Ein Fernandes, der der übernimmt diese Rolle auch, aber der ist halt leider kein Fußballer, ne? Das ist so, wie wenn du hinten einen Bulldozer reinsteckst. Da, da kannst du das also, um, um, äh, umsensen, aber so gut am Ball ist er halt auch nicht. Aber also ich finde unser Mittelfeld tatsächlich eine echt gute Mischung. Also, wenn du, wenn du so einen Fernandes hast, du hast einen Rode, der tatsächlich für mich auch so ein bisschen die Motivation übernimmt. Du hast einen Kamada als feinen Techniker. Ähm, Du hast ein so, ich finde da sind gute Elemente drin und ich glaube, ja, auch ja, wieder Ich sage ja auch nicht, dass da schlechte das Elemente hat? drin sind, aber du hast halt da fünf einzelne Elemente. Du hast nicht ein Mittelfeld, du hast fünfmal ein Stückchen Mittelfeld. Ich glaube, die funktionieren sofort, wenn die vorne ihr Ziel haben und ich wissen, wo grad, Ich, nee, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, auch wenn du das Pressing ansprichst, das Pressing fängt auch trotzdem vorne an. Ja. Genau. Ich finde auch trotzdem, ich find da, es gab viele Szenen, das war in London, ist mir das aufgefallen, weil ich da sehr, sehr gute Sicht habe in der ersten Halbzeit, dass teilweise die Stürmer untereinander diskutieren und sich während dem Pressing noch sagen müssen, wo sie hinzulaufen haben. Mhm. Und das ist für mich so ein Zeichen, wo du denkst, boah, das ist nicht so stabil. Zu sagen, ey Leute, ihr seid eigentlich ein Dings, was sich immer gleichmäßig verschieben muss und was immer die Eintracht... Es gab so geile Szenen, wo die Eintracht hatte immer so zehn Minuten in ihrem Spiel drin, wo plötzlich alle am gegnerischen 16er standen. Und das war wie so ein koordiniertes Überfallen. So von wegen, und jetzt machen wir das. Das wurde dann wieder rausgenommen. Aber es war trotzdem koordiniert und das sehe ich momentan nicht. Aber das fängt für mich im Sturm an. Ich finde tatsächlich, dass Abwehr und Mittelfeld von der von der, von Personal her für, für mich völlig in Ordnung sind. Dass wenn da vorne wie gesagt ein Sturm wäre, dass das sich ausgleichen würde. Und das zweite Problem, was ich neben dem Sturm sehe, ist tatsächlich die äh, das ist die Taktik und die kommt vom Trainer. Also das ist oh, für mich ja. tatsächlich so zu sagen: Okay, die Eintracht spielt sehr sehr einfallslos teilweise. Mhm auch von der Ausrichtung her. Und das war ja auch nicht so. Und ich wage trotzdem zu behaupten, dass das Mittelfeld letztes Jahr schlechter war, meiner Meinung nach. Also wenn ich überlege, dass wir teilweise Williams da reinstellen mussten, ähm, glaube ich, dass, es, dass wir jetzt besser aufgestellt sind. Ich weiß nicht, was diese Systematik, weil am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, Hütter wollte ein bisschen so den zweiten Schritt gehen. hat gesagt, ganz ehrlich, und wenn ihr überlegt euch, wie weit außen mittlerweile auch die Innenverteidiger stehen, dass er gesagt hat, okay, wir wollen vielleicht gegen Mannschaften die uns nicht so viel Platz lassen, noch mehr Druck erzeugen, indem wir, keine Ahnung, links ist es meistens Hintergang und Kosic gewesen mit den linken Füßen, mhm. und rechts waren es äh, jetzt Abram oder Touré und da Costa, dass du wirklich, wenn der rechte Innenverteidiger den Ball hat, war dann trotzdem noch ein Außenverteidiger da, dass du wirklich. Und dann hast du aber natürlich hinten bist du Konteranfälliger. Das habe ich gesehen am Anfang, das ist ein paar Mal um die Ohren geflogen. Das habe ich aber noch akzeptiert, zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Schritt, den musst du gehen, um das zu lernen, der bringt dir irgendwann einen Ertrag. Das wurde aber dann irgendwann eingestellt. Und jetzt hast du gar nichts. Ich weiß gerade nicht, was die Eintracht vorhat, muss ich sagen. Ich sehe, dass die Eintracht den Ball hat. In Freiburg war das auch so. Dann hat der Innenverteidiger den Ball. Und dann wird mal geschaut. So, mhm. Dann schauen wir mal. Die wissen dann nicht. Die wissen maximal den nächsten Pass. Die wissen aber nicht den übernächsten. Die wissen Die, die gucken dann, da muss ganz viel Zufall dabei sein. Dann bolzt einer mal da Dann kann der Gegner den Ball da nicht stoppen. Dann hast du eine Situation. Dann rennt Kostic mal irgendwie ein paar Räume frei und das war's. Ich sehe aber nicht dieses... Und man denkt, ah, das ist die Handschrift gerade. Und Das ist so für mich das, was mich am meisten stört neben dieser Stürmerproblematik. -Stürmer aber, aber ich, ich sehe schon ein System dahinter. Das Problem ist, das System ist einfach so leicht zu durch, äh, ja, durchschauen und auch äh, zu unterbinden. Denn ich finde schon, dass die Innenverteidiger immer noch einen Kostic suchen und zwar nur einen Kostic, wie oft denke ich manchmal im Spiel, meine Güte, probiert es doch nicht zehnmal über links, das funktioniert doch nicht, geht doch einfach mal die da Costa-Seite, das wird aber überhaupt nicht. Da Costa ist dann verwaist oder auch die ganze rechte Seite wird überhaupt nicht angespielt, sondern du versuchst so viel über links, dann wird Kostic gesucht, der läuft zwei Meter und flankt aus dem Halbfeld. Das ist, ich gehe voll mit euch mit, dass Silva definitiv niemand ist, der äh, im Endeffekt groß was mit einem Flanke anfangen kann wahrscheinlich, sondern der braucht im Endeffekt seine Meter. Das ist vielleicht auch eher der Stil, äh, dass er mal geschickt werden müsste und so weiter. Finde ich auch schade, dass da der Trainer nicht ein bisschen interveniert und sagt, okay, äh, wir müssen hier vorne ein bisschen umstellen, ist ein Taktikproblem. Jetzt komme ich aber noch zu einem Punkt, und ähm, der mich auch tatsächlich nervt, ist tatsächlich das Pressing. Jetzt muss ich aber sagen, als Jovelic in der 84. oder 85. Minute reinkam, fand ich, habe ich das erste Mal wieder so ein bisschen äh, da vorne auch Power gesehen. Auch, dass man einer einen Meter macht und Jovelic ist äh, gerannt wie ein Geisteskranker in den zehn Minuten, die er auf dem Platz war, wo ich gesehen habe, wow, das ist mal wieder was, da fängt der Stürmer an, die äh, Leute anzulaufen und die anderen ziehen mit. Ein Riesenproblem, finde ich immer, äh, wenn die Einzelspieler und nicht der, das Kollektiv äh, presst, hast du riesige Lücken dann verlierst du nur einen Spieler, er ist leicht auszuspielen ähm, und du hast eigentlich dann nichts durchgewonnen und diese, diese ähm, Team- Pressing-Situationen, die müssen vorne eingeleitet werden und da scheinen Silva und Paciencia nicht in der Lage zu, zu sein, das zu machen und ja, bei Dost, keine Ahnung, haben wir haben ja so wenig gesehen in letzter Zeit, da weiß es gar nicht mehr, wie es war. Okay, gut, Also ich sag mal, wenn der so fit ist, wie er von sich selber behauptet, dann ist das jetzt auch keine Pressing-Maschine, die wir von dem erwarten können, aber <lacht> auch eigentlich bestimmt. auch mit dem, was du gerade gesagt hast, wir drehen uns immer wieder über, um denselben Punkt, also es scheitert tatsächlich am Sturm. Weil äh, wir haben niemanden, der die Flanken von Kostic verwenden kann, wenn wir durch die Mitte gehen. Das ist gar nicht so erfolglos. Ne? Also ich meine, da macht auch gerade Kamada meiner Meinung nach einen grandiosen Job. Hätte ich von dem nie erwartet. Aber da ist auch kein Abnehmer da. Und wenn ihr sagt, äh, ja, Silva muss mal geschickt werden. Wo ist der denn? Der ist doch nie anspielbar. Mit dem ja, kannst gut, du nicht aber der spielen. hat jetzt nicht Spiel Spiel. Ball lang. Ja, aber der hat jetzt auch nicht viele Spiele gemacht. Das ist Aber ja das in Ding. den Spielen, wo er gespielt hat, das ist ich, so am so. Anfang hat er doch gut gescored. Ich meine, er hat am Anfang zu Hause zwei Tore geschossen, hat, glaube ich, in den ersten vier Spielen oder fünf Spielen, die er gemacht hat, war die Trefferquote okay. Dann war er halt wieder draußen. Das ist ja das Problem. Du holst einen, der hat dann auch immer ständig Verletzungen. Das ist ja, deswegen kommen die auch nicht rein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es das nicht Also ich glaube tatsächlich, dass die Qualität von Dost Silva und Pacienza eigentlich ausreichen würde, wenn die alle 300 Prozent fit wären. Aber das sind sie nicht und ich verstehe nicht, wie dann man das wird es aber auch konnte. bei der Eintracht nicht spielen wahrscheinlich teilweise. Ja, ja, ja aber ich verstehe trotz, versteh trotzdem nicht, wie man das nicht sehen konnte. Zu sagen, okay, ja, eventuell ist das ein bisschen schlecht ersetzt dann davon. Weil Jovelic ja dann auch, den vergessen wir die ganze Zeit. Der wurde ja auch geholt und man hat dann ziemlich schnell festgestellt, okay, der sieht erst der sieht aus wie eine A-Jugendlicher, der braucht noch ein Jahr. Ist ja auch völlig in Ordnung für sein Alter und für seine Entwicklungsstufe. Ich frage mich tatsächlich nur, was die sich gedacht hat, wer die trauer machen soll. Also das frage ich ja, mich wirklich. Das ist eine gute Frage. Weil ja. ganz ehrlich mit Kamada, Alex hat es angesprochen, Kamada bringt für mich auch tatsächlich immer eine gute Elemente ins Spiel rein, die wir sonst nicht haben, weil er sehr, sehr ballsicher ist. Ja, mit dem hat man am wenigsten gerechnet, ne? Und das ist für alle, glaube ich, ja, überraschend. Also ich glaube, selbst für die Verantwortlichen ich ja. das ist das Das war so ja auch gut. nicht eingeplant. Das ist was, <lacht> genau. was ich meine. Das, das war, das kannst du ja auch nicht einplanen. Was ist denn, wenn der auch nicht da wäre? Was ist denn dann? Also dann hast du Kaczynowicz wieder da. Ich muss ja. sagen. Wie gesagt, das ist für mich eine Fehlplanung, aber umso mehr wir darüber reden, müssen wir trotzdem auch sagen, es ist trotzdem alles kein Drama. Die Eintracht steht im gesicherten Mittelfeld. Die, wir sind nach dem DFB-Pokal, wir sind nach dem Europapokal, können wir ziemlich gute Chancen weiterzukommen. Das ist alles in Ordnung. Warum glaube ich tatsächlich diese Negativität da ist, ist weil jeder von uns einfach im Hinterkopf hat, es ist einfach mehr drin gewesen. Wie lange haben wir gewartet, bis wir diese Transfererlöse hatten? Wie, wie oft haben wir neidisch selbst nach Mainz geschaut, die ihre komische Boygroup da verkauft haben. Nach Gladbach, die Reus, Jansen verkauft haben. Jetzt waren wir mal in dieser Driver-Seat-Position, haben diese Euphorie in der Stadt. Dann hast du diese finanziellen Mittel plötzlich und dann machst du so ein Transferfenster im Sommer. Hm. Das ist meiner Meinung nach wirklich... Das allerärgerlichste. Natürlich ist das keine Katastrophe vergleichbar wie Köln oder so, wo alles einbricht. Nein, die Eintracht stabilisiert sich auf für Eintrachtverhältnisse trotzdem noch hohem Niveau. Nichtsdestotrotz, Leute. Gerade wenn du diese, diese Willkür in der Bundesliga Mittelfelddings da siehst teilweise, ist wäre mehr drin gewesen. Ganz ehrlich, ja. du kannst mir nicht erzählen, dass die Eintracht nichts geschafft hat, den Kader zusammenzustellen, der in Freiburg unentschieden spielt, der in Augsburg gewinnt, der zu Hause gegen Hertha gewinnt und der zu Hause gegen Wolfsburg gewinnt. Fertig. Und das frag, war's nicht. Ich frage mich, wie viel Glück und Pech dabei ist, weil, also ich sag mal, dass Jovic bei uns so einschlägt, das konnte auch keiner vorhersehen, dass ja. aus dem Rebic irgendwann nochmal jemand noch mal was wird, das konnte man noch nicht mal vorhersehen in der Saison, als er das erste Jahr bei uns gespielt hat und, und dass ein Haller einschlägt, das war auch nicht vorhersehbar, so, haben die sich von den dreien, also hatten wir da einfach in einer Saison so brutales Glück? Und jetzt einfach genau das Gegenteil, dass von drei Stürmern eigentlich keiner so richtig fit ist und durchhält. Also ich meine, keiner von den dreien ist in seinem neuen Verein happy geworden. Ne? Also Haller hat gut angefangen und stark nachgelassen. Mhm. Äh, Jovic wartet auf seine Einsatzminuten und ja, über Rebic braucht wir glaube ich, gar nicht zu reden. Ist jetzt auch nicht so, dass... Wahrscheinlich, das ist, ja. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so. Ich äh, habe ja auch gesagt, ich finde die Qualität, die ist gar nicht schlecht, die sind halt nicht fit und ich weiß nicht, ob man das nicht hätte trotzdem sehen können, weil das ist ja nichts, das ist ja nicht bei der Eintracht entstanden. Dass Silva noch nicht ganz fit ist und dass Dost noch nicht ganz fit ist, das hat ja nicht genau, hier also dass du Genau, dass wenn du jemanden aus der portugiesischen Liga holst, ja. dass der nicht dass der nicht auf dem Niveau ist von, hm. von einem Spieler, der von, äh, keine Ahnung, ja. Aber das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ich glaube, es geht hier nicht um die Qualität. Weil das waren alles Transfers, wo, wo ganz ehrlich, als, die, als Rebic dann weg war, waren alle irgendwie trotzdem froh, weil er die ganze Zeit genervt hat dann. Und dann hast du Andres Silva, wie gesagt, der kommt normalerweise nicht zu uns. Aber der hat auch ich seine eine Ich Das war für ja, mich nein, nein. so der... der ich freue mich, hm. freu mich auch immer noch. Ich freue mich auch immer noch. Ich glaube auch tatsächlich, dass wenn der ein funktionierendes Gebilde kommt und der Spielpraxis hat und richtig fit ist, ja. ist der besser als Rebic. Das Problem ist, hm. ist er nicht. Und das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass man sagt, was hat die hier für wie früher. Keine Ahnung. Da haben wir tatsächlich keinen... Hier, ja, du Bruch hast ja eben gesagt, quäke. <lacht> ja, oder da hat Bruchhagen sich mal in, hier, in meiner Wiki an DVD angeschaut und hat gesagt, ja geil, wir holen meiner Wiki. so. Nein, das ist es ja nicht. Das ist, wie gesagt, trotzdem Klagen auf kurzfristig hohem Niveau, was die Eintracht sich erarbeitet hat in den letzten Jahren. Trotzdem frage ich mich, ob man das nicht hätte sehen können, zu sagen, ey, die sind, Dost und Silver sind beide nicht komplett fit. Und die Wahrscheinlichkeit ist größer als... Ganz ehrlich, wenn sich jetzt hier ein topfitter Spieler das Innenband reißt, dann mussten wir halt sagen, ja scheiße, das müssen wir jetzt kompensieren, blablabla. Bla bla. Das ist es ja aber nicht. Da sind ja zwei, die von Anfang an nicht fit waren und die nie richtig reingekommen sind. und die, Das Jahr ist jetzt um. Das ist trotzdem fahrlässig, finde ich. Zu denken, okay, wir gehen dieses Risiko ein, was wir auch bei den anderen gemacht haben, wie Alex das gesagt hat. Aber mir geht es hier tatsächlich nicht um die Qualität oder zu sagen, die haben Blinde Gold, sondern eher darum zu sagen, wir haben wirklich eine eine Wucht da vorne zu ersetzen, auch emotional für die Fans, weil jeder Fan war bei jedem Einzelnen traurig, als sie gegangen sind. Ja, und jetzt hast du das Gefühl, es schläft da vorne so ein bisschen ein. Das ist sowohl sportlich als auch emotional für den Fan scheiße, weil du einfach nicht das Gefühl, was, auf was, was soll ich denn jetzt hoffen? Klar wird ja wieder mal ein, zwei Tore schießen, aber ich will doch sehen, so keine Ahnung, ich will auch was Greifbares haben, zu denken, okay, dass kommuniziert wird, in der Rückrunde ist das Topfit. Oder in der Rückrunde ist selber Top Fit, dann spielen die sich ein. Dann können die auch mal, weiß ich nicht, die berühmten fünf Spiele hintereinander machen, wo man dann sehen kann, okay, wir geben euch genau dieselbe Zeit wie, wie Jovic und äh, Rebic und Haler, die übrigens auch Zeit gebraucht haben, die sind auch meistens erst im zweiten Jahr gestartet, aber du kannst im zweiten Jahr erst durchstarten, wenn du dieses ein Jahr hinter dich bringst, wenn du aber überhaupt nicht spielst, dann fängt dieses erste Jahr dann im zweiten Jahr erst an. Also, das ist, nervt mich krass, muss ich sagen, weil aber das vielleicht trotzdem ist es meiner auch Meinung genau nach dass das einfach nur ein bisschen Geduld da sein muss, weil ich finde, ja, wir haben uns schon verbessert. Weil wenn natürlich. du mal siehst, dass wir, wir haben den Trap jetzt fix, wir haben den Rode fix, ja, wir haben den Hintereck fix. Eben. Das sind krasse Verbesserungspunkte. Ja, ich bin genau. ein großer Fan vom So geworden. Kamada ist ein, ein, ein, ein Top-Spieler. Das sind alles qualitative Verbesserungen, die da sind, die aber momentan so ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil wir uns ganz krass vorne auf den, auf den fehlenden Punkt, der meiner Meinung nach auch alles zum Stehen oder zum Erliegen bringt, ähm, fixieren. Und ich glaube, wenn einer von denen durchstartet, dann zieht, er, zieht, es, dann zieht ja. es einfach Kreise und dann kommt das Ding wieder ins Rollen, weil ich glaube einfach, dass wir dahinter so viel richtig gemacht haben. Ich sehe es auch so. Ich sehe es auch so tatsächlich. Ich habe das auch vor ein paar Wochen bei Fußball 2000 gesagt, als ich noch nicht wusste, dass das irgendwie kompletter Marsch ist. Als ich immer dachte, geil, jetzt ist Länderspielpause, jetzt kann er mal zwei, drei Wochen mit der Mannschaft trainieren und dann ist er da. Und dann dann hat der hat gedacht, was neun Spiele? Ne ja genau. Als, als diese Aussage <lacht> kam, so, ich habe jetzt noch acht Spiele bis Weihnachten. Ich kann maximal vier machen. habe ich gelesen. Was? Du hast doch noch gar nicht richtig angefangen. Was los mit dir? So, nee, da habe ich mich schon gedacht, oh Gott, da stimmt irgendwas nicht. Hat sich ja dann bestätigt. Dennis und ich äh, können da ja fast schon täglich telefonieren, ja, wenn solche Meldungen kommen. Ähm, Vor allen Dingen, was, der, was denkt er sich dabei? Also da läuft ein 35-Jähriger mit dem zusammen aufs Spielfeld und spielt alle Spiele und er sagt, was acht, ne? also maximal vier. Naja, nee, aber, das, das, aber das ist das Ding, ich glaube, Alex, das ist genau das, was du sagst, dass die Eintracht viel richtig gemacht hat, dass wir wirklich auf hohem Niveau uns beklagen, weil ich glaube tatsächlich, sagen wir das, was ich vor ein paar Wochen von DOS gefordert habe, wäre eingetreten, zu sagen, okay, er wird der neue Fixpunkt im Sturm, gewöhnt sich an die Abläufe, weil er ist derjenige, der schießt, das haben wir doch auf Pauli gesehen, der schießt dann einfach zwei Tore fertig, so, dann weißt du auch nicht genau wie, aber ist ja egal, und der, der, der schießt vielleicht dann in Mainz auch das 2-0. Obwohl du überhaupt gar nicht weißt, wie du zu deinem Glück kommst. Hm. Der schießt vielleicht in Freiburg irgendwie. Also das sind so Sachen, wenn der top topfit ist und wenn der integriert ist und diese Spielpraxis wieder hat und die, diese Bundesliga-Härte, die ihm scheinbar, weil er hat ja in Wolfsburg gespielt, die ihm scheinbar in Portugal abhanden gekommen ist, weil er da, weiß ich nicht, vielleicht drei top Spieler hat und ansonsten ein bisschen rumgekickt hat. Ich glaube, wenn das da wäre zum Beispiel, das wäre so ein Mosaikstein, der könnte die ganze Sache wieder ein bisschen ins Positive drehen und dann hätten wir vielleicht vier Punkte mehr, und dann redest du ganz anders. Also das ist, glaube ich, wir reden hier tatsächlich, glaube ich, nur, diese Problematiken, die wir ansprechen, sind keine. Ja, ich komme wieder drauf. Ich freue mich auch, dass sie Alex endlich mal wieder da ist, weil ich mich jetzt an die ganzen Sendungen erinnere, wo wir wirklich auch langfristige Probleme immer besprochen haben. Wo wir gesagt haben, Alter, die Eintracht kriegt nichts auf die Kette, Social-Media-mäßig, nicht Kaderplanung-mäßig, gar nichts. Ja, und wo die wir sind richtig geil geworden, was Social-Media angeht. Oh, also Ja, siehst du, meine ich. uns auch was Spaß die Mannschaft. Auch was die Transfers betrifft, also wir regen uns tatsächlich über Kleinigkeiten auf, wo vielleicht auch ein bisschen Pech ist, weil einer nicht fit ist oder einer verletzt. Es ist trotzdem ärgerlich, weil du es glaube ich mit wenig Aufwand hättest verhindern können, wenn du irgendwie einen Stürmer holst, der dir weiß ich nicht. Diese berühmten zwölf Tore garantiert und das hättest du meiner Meinung nach, wenn die finanziellen Möglichkeiten da gewesen. Sie Hättest sind sie auch ja auch ne? also ich meine, von der Kohle ja. ist noch nicht allzu viel ausgegeben. Man muss halt auch mal sagen, dass wir die drei Rückholaktionen, wenn das wirklich alles unter 10 Millionen gelaufen ist, dann Ach ist 10. das alles für einen Spottpreis gewesen. So, aber was ist denn zum Beispiel hier äh, von, von von von von Augsburg, ähm, wie ist er, der unbedingt nach Werder wollte? Der ist doch im Winter auch wieder zu haben, Gregoric. Gregoritsch, ja. Gregoritsch, genau. Also ich glaube, da geht was und und also es muss doch Geld da sein, um jetzt noch einen Stürmer zu holen, der auch sofort mit ein, ein, äh, einsteigen kann. Und ich glaube, dann sind alle unsere Probleme gelöst, weil ich glaube, du musst auch so ein bisschen Druck von denen nehmen, von, von, von einem Silver, ähm, dass da vielleicht die Erwartungshaltung zu hoch ist oder, ja, also es ist halt auch kein, das ist halt auch nicht so jemand, der das Spiel an sich reißt und wenn derjenige aber da ist, dann, dann schafft es so jemand vielleicht nebendran zu glänzen. ja, könnte, könnte eine Möglichkeit sein. Hilft uns jetzt bei dem Hertha-Spiel an sich erstmal nicht. <lacht> <lacht> Danke, René. Puh, ich, ich dachte, wir müssen darüber nicht mehr reden. Ja. Vielleicht hilft uns zumindest die Frage mit ähm, spielen wir weiterhin mit Flanken oder spielen wir nicht doch ein bisschen mehr durch die Mitte ähm, in dem Spiel am Donnerstag Showdown in der Euroleague gegen Gui Ich weiß immer noch nicht, ob man das so richtig ausspricht, aber ich bleibe jetzt einfach dabei. Donnerstag 18.55, ich weiß gar nicht, ist das Spiel Arsenal-Lüttich, ist zeitgleich, oder? Sind die nicht immer zeitgleich? Normalerweise, Die Letzten-Spiele ja. waren alle immer, immer zur selben Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein Versatz reingebracht wird, aus was auch immer. In den Menschen bei der UEFA ist ja prinzipiell immer erstmal alles zuzutrauen, ne? Muss man ja hier mal festhalten, aber ich meine, es wäre zeitgleich. Genau, also, wir es spielen ist zeitgleich ja, ja 18.55 äh, zu Hause und ich glaube, darauf verlassen, dass irgendwie Arsenal gegen Lüttich da unbedingt irgendwie einen Sieg holen will, können wir uns nicht. Die haben zwar gerade so ein bisschen Aufwind, haben jetzt tatsächlich nach zehn Spielen das erste Mal wieder in der Premier League gewonnen. Ist auch irgendwie krass, wenn man mal überlegt. Halle, 70 Minuten auf der Bank gesessen, auch wieder total beschissen eigentlich, ja. der Arme. Das ist ein anderes Thema, aber trotzdem eigentlich auch irgendwie krass, wenn man überlegt, dass Arsenal irgendwie, wenn man mal zu früher vergleicht, wir hatten ja vorhin schon so irgendwie von vor zehn Jahren, ähm, mal irgendwie zehn Spiele in Folge nicht gewinnt, ist auch schon irgendwie eine krasse Ansage. Ja, aber ich glaube, deswegen haben die den Druck zu gewinnen, ne? Also, ich glaube schon, dass der dass der allein von außen da ist. Jetzt also nicht vom, vom Ergebnis her, dass sie, ähm, dass sie weiterkommen, ist das, glaube ich, äh, unstrittig. Da muss halt schon viel passieren, aber... Ähm, ja, wobei, kann das überhaupt noch passieren? Ich glaube, rechnerisch kann das noch passieren, ne? Ja. Ähm, aber ich, ich glaube... Äh, die, die, haben den, die haben den Druck von außen jetzt Ergebnisse liefern zu müssen, weil sie halt einfach... nee also im Prinzip, wenn wir überlegen, Lüttich hat sieben Punkte, Arsenal hat zehn. zehn. Selbst wenn Lüttich gewinnt, haben die zwar auch, auch zehn punktgleich, aber da ist neun ja, Tore Unterschied bei der Tordifferenz. Aber das zählt dann nicht der direkte Vergleich? Direkte Vergleich zählt erst. Als genau, also ich meine, wir können Achso. alle auf 10 mhm. Punkte kommen, aber dadurch, dass der direkte ja. Vergleich zählt, ist Arsenal, glaube ich, auf jeden Fall weiter. Ja. Weil dann nicht die, die, die, die, die Tordifferenz zählt. Ja. Ja. Aber ja, wie auch immer, also ich glaube, denen jetzt Ziel ist nicht in der Euroleague einfach weiterzukommen, sondern jetzt zu einer Souveränität zurückzufinden. Und dadurch äh, ja. müssen sie auf, auf jeden Fall am Donnerstag auch gewinnen. Weil ansonsten geht bei denen halt auch, ich meine, guck dir doch das Spiel gegen uns an. Das war ja das war ja fast ein Geisterspiel. Also nicht nur für uns, sondern für die auch. Also ich glaube, das war ein Geisterspiel, also zumindest im Fernsehen habe ich das so… Das ist ja auch alles völlig woscht, der muss gewinnen. Aussehen. Ja, das ist das der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Wir können uns nicht drauf verlassen und wir müssen das Ding einfach selbst irgendwie da durchbringen und da die drei Punkte mitnehmen. Goui Marisch ist jetzt für mich auch nicht die Übermannschaft. Also Das ist halt der Punkt. Ne? Also vor vier Monaten hätten wir gesessen und gesagt, ja, wer ist ein so, wenn du noch so das Selbstbewusstsein von der letzten Saison mit hast, aber ich glaube nach den nach den vielleicht Erfahrungen Vielleicht ist es der auch ganz gut. Vielleicht sind wir einfach ganz in der Realität wieder angekommen. <lacht> vielleicht wissen wir, vielleicht kriegen wir jetzt gerade beigebracht, dass man nicht jeden zweiten Tag saufen gehen kann. So kannst nicht kann alle zwei Tage, nicht? es ist halt einfach so. Nein, wir müssen jetzt auch mal wieder ganz normalen Alltag überwinden. Das erschüttert Dennis jetzt, also, glaube ich, aber nachhaltig. Oh mein zwei Gott. 2-2 zwei gegen Hertha und wir spielen jetzt gegen Gimaresch und sind nicht der absolute Favorit. Es ist halt so, ich meine, gut, wir sind immer auch die Eintracht. Vielleicht erdet das uns so ein bisschen. Wir können dann kommende Folge wieder krass genießen. Hm. Trotzdem. Ja, yeah, ich... zieh die Maske aus. <lacht> <lacht> <lacht> nee, ich, ich, muss sagen. Ich bin nicht mehr, aus der, ich mein der Liga, Alt, aller Krise hin oder her, bei allem, allen Ein Norden, du musst trotzdem gegen die gewinnen aus Dimaus fertig, also da gibt es nichts zu diskutieren. Das hätte auch die alte Eintracht mit Stefan Eigner gemusst, gegen die Merech zu gewinnen. Bei der Eigner-These gehe ich jetzt nicht so ganz mit, aber ja. Also da ist schon ein Stück weit recht egal, was da ist und erst recht in der jetzigen Situation, auch wenn wir in der Liga gerade irgendwie so ein bisschen performen. aber wenn man sich allein anguckt, was da für Namen auf dem Zettel stehen, darf es da eigentlich keine zwei Meinungen geben, ist schon richtig. Erst recht Baldi, nicht… Ist das vor allen Dingen ist das auch alles nicht schlecht. Ich meine, wir haben es ja auch schon mal, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Ne? Also, wir haben eigentlich eine gute Innenverteidigung. Wir haben gute Abwehrspieler. Wir haben gutes Mittelfeld. Wir haben ganz viele unterschiedliche Facetten auch im Mittelfeld. Von daher glaube ich gar nicht, dass die Eintracht so berechenbar ist. Weil, wenn du dir die Mittelfeldspieler mal anguckst, es sind alles komplett unterschiedliche Spielertypen, die, je nachdem, wie du sie aufstellst, einfach ein ganz unterschiedliches ein ganz unterschiedliches Spiel draus machen können. Das finde find ich nur gar nicht, Alex. Das ich gar nicht... Ich ja, ich finde, wir spielen, also ich gehe mit, dass die Spielertypen alle anders sind, aber du kannst hier durchmischen und es passiert immer genau das Gleiche, nämlich du versuchst immer über Kostic zu spielen und flankst irgendeinen Schwachsinn rein. Und aber das, das ist ja der Punkt, traurig. den ich vorhin meinte, das hat jetzt nichts mit irgendwie spielerischer Qualität zu tun oder damit, wer da auf dem Platz steht. Ich stimme der Alex dazu, wir haben sehr unterschiedliche Spielertypen und wir könnten da viel mehr machen. Aber es ist keiner dabei, der die Verantwortung übernimmt und sagt von wegen, komm, wir machen jetzt hier mal was, wir probieren hier was. Sondern die gehen immer den einfachen Weg, langer Ball auf Kostic und der soll es richten. Das hat aber nichts mit den Spielertypen zu tun, ja, sondern stimmt. dass sie keinen Arsch in der Hose haben. Ja, ja also der beziehungsweise der einzige, der auch ihr Potenzial der auch, der nicht kann, abrufen, ja, genau. Der einzige, der permanent den Ball haben will, ist der Kamada. Also ja. der, der hat ja, glaube ich, die, die Arme schon so, Hände nach vorne und nach unten zeigen, die sind ja, glaube ich, schon so gewachsen. Ja, da kann, sich, da kann sich der Herr Neuer mit seinem Reklamierarm bald was von abgucken. So, und dann ist natürlich am Ende des Tages... Spielaufbau über, über der Costa oder Kostic ist halt auch in den Köpfen dann auch immer noch drin, hat letztes Jahr funktioniert, wenn gar nichts mehr geht, gib halt auf die Außen und hoff auf eine Flanke. Ja. Irgendwann geht so ein Ei schon mal rein. Und ich glaube, das ist einfach, das ist einfach so ein bisschen die Tat der Verzweiflung, weil, weil vorne nichts geht, weil ich glaube, von der von der Anlage her, von den Mittelfeldspielern, die wir haben, mit mit So, mit Kamada, mit einem Rode, ist es das prädestiniert, dass wir durch die Mitte kommen. Weil da, da sind gute Spieler dabei, die auch mal äh, zwei, drei Spieler stehen lassen können. Mhm. Dingen, aber dann muss halt auch vorne mal jemand sein, der, der den, den Ball nimmt und reinhaut. Ja, vor allen Dingen, ich will gar nicht, dass die Eintracht gar nicht mehr flankt. Es ist trotzdem nur, es ist so wie im Football. Wenn du die ganze Zeit rennst, dann wissen genau. die Gegner irgendwann, dass du rennst. Dann können die das verteidigen. Wenn du aber ab und zu einen Pass dazwischen machst, dann können die sich auf dein Laufspiel nicht einstellen, weil die ständig damit rechnen müssen, dass du auch vielleicht passen kannst. Und das ist doch bei der Eintracht das Gleiche. Wenn bei der Eintracht klar ist, dass die flanken, kannst du das viel besser verteidigen, dann köpfst du alles raus und stellst... Und Defizite auch nur von der linken Sprechen. Seite, das ist ja das Schlimmste dann noch. Ja, ja. das ist das eine... Du musst was halt einfach das ein bisschen Variabilität reinbringen, dass der ja. Gegner sich nicht mehr darauf einstellen kann und dann macht es auch die Flanken wieder gefährlicher, weil die vielleicht mit bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Platz und mit ein bisschen mehr Zeit irgendwie die Wege in der Mitte zu laufen, dann besser sind, als wenn Danny da Costa mit so einem... Ding über einen Schlappen rutschen lässt und der irgendwie mit 5 kmh in den Strafraum kommt. Das ist ja die Variabilität und wenn du durch die Mitte ein bisschen spielst, machst du das Flankenspiel ja auch wieder viel gefährlicher. Ja, dann aber auch bitte, dann sollen sie mir bitte aber auch noch einen Gefallen tun und vorher gucken, wer der vorderste Spieler ist. Das macht Sinn, wenn da ein Paciencia und ein Dost steht. Das macht keinen Sinn, wenn da ein Kamada steht, umringt von Innenverteidigern, die 1,90 Meter 90 sind. Entschuldigung. Ja, Donnerstag. Gemarisch. haben wir ja schon besprochen. Wir müssen gewinnen, fertig. <lacht> Gut. Dann jetzt Aufstellung. Wenn das so einfach ist, machen wir jetzt ganz einfach die Aufstellung. Die Frage äh, ist, ist ja irgendjemand gesperrt? Abraham zurück? Was ist ich irgendjemand da sagen, abraham darf? ne? Abraham darf in, in der Euroleague darf er ja. würde jetzt glaube ich niemand sonst. Also wenn alle da sind, würde ich mit Indika links, Touré rechts hinterher gerne spielen Nicht äh, nicht Abraham einsetzen? Weil das der einzige Wettbewerb ist, wo er darf? Also, ich glaube, die paar Spiele kann die jetzt auch noch zu Ende rohren und sich da, also ich finde das gefährlicher gegen tiefstehende Gegner, wenn Toree dabei ist, weil der zur Not auch noch flanken kann. Also was war das? Hinti links? Ein dicker nein, in Mitte? Ne, nein, nein, nein, nein, nein, ein dicker, links, Hinti dicker hinter, links. Hinteregger in der Mitte und... Wobei, ja, ist schwierig. Ah klar, Abraham wird so heiß sein auf jeden Fall und ist fit. Was auch eine Idee sein könnte, ist, zu sagen, Hasebe wieder reinzustellen, dass Hinteregger der Linksverteidiger ist, weil dann ist er meiner Meinung nach nach vorne noch gefährlicher, wenn wir es gerade momentan brauchen, weil dann ist er nicht der, dann, dann reißt er nicht diese zentrale Lücke, wenn er mit nach vorne geht, sondern genau. ist dann quasi nur ein Anführungszeichen der linke Verteidiger, der dann wirklich ein bisschen mehr mit nach vorne gehen kann. Also, ja, aber ich finde, Alex hat es schon gesagt, ich finde hinten, mir ist es tatsächlich fast egal, wer spielt, weil ich bin zufrieden mit den drei, ja. die da spielen. Sei denn, der kommt jetzt auf die Idee, Russ und Verletzte zu stellen, aber das wird <lacht> nicht passieren. Also da müsste glaube ich schon viel passieren, dass er das tut. Aber das mit dem Hinti geht nach vorne und reißt an der Lücke, ähm, ist, halt schon, ist halt schon ein wichtiger Punkt. Also das war ja in dem äh, Spiel vor Hertha ähm, so ein bisschen auch der Punkt, dass dann da hinten einer gefehlt hat. Vielleicht tut also. Sebe auch mal wieder ganz gut, dieser überforderten Bande. Also ja. kommt der Papa wieder rein. Okay, dann schreiben wir mal Hinti oder ja, eigentlich dann wäre es Hinti auf links, dann rotiert Dicker halt, auf jeden Fall wieder raus. Das wäre, genau, ein Dicker und eventuell rotiert auch Touré raus. Hinter Egal, Hasebe, Abraham. Old school. Never change a running system. Ja, davor Rode, oder? Ja, gerne. Ich, ich finde, ich find, er hat es sehr gut gemacht, als er eingewechselt wurde, äh, war wirklich... Ja, die Frage ist ja jetzt eher die, die Position, da oder nicht doch irgendwo ein bisschen weiter vorne, weil so ganz ja. torungefährlich genau. ist er ja auch nicht und du kannst im Samplesfall da ja auch einen Fernandes hinstellen, der halt hey. einfach äh, wegknüppelt. Himmels Willen, nein. Also wir haben jetzt genug rote Karten dieses Jahr bekommen. Ja, vielleicht müsste man ihm einfach nochmal erklären, wo der Unterschied zwischen gelb und rot ist und dass zweimal gelb gleich rot. Ja, Also einfach nochmal so ganz irgendwie simpel aufmalen und sagen, zweimal das, nein. Einmal das, Aber nein. Einmal die, Brauchen Ding, wir okay. so einen Zerstörer wie, wie Fernandes äh, nee, gegen die schicht Das glaube ich auch nicht. glaube nicht. Deswegen ich glaube hätte ich da gerne Chor. Das ist jemand, der spielt ein bisschen überlegter in meinen Augen und mit ein bisschen mehr Feingefühl. Deswegen würde ich äh, an, an der Stelle einen Chor sehen. Tatsächlich und Rode, okay, wie du okay, eben gesagt bei das Core, Feingefühl, siehst das wundert mich ein bisschen. Frage hätte ich aber auch gestellt. Warte, Im Vergleich zu Fernandes. Finde ich, ich finde Cor okay. ist, ich finde ist ein deutscher Fernandes. Also tatsächlich. <lacht> muss ich, sagen. Ja, ich ich würde tatsächlich Rode ich würde Roode ja, So und Kamala. Kamada. Ja. Wäre auch meine drin, ich und die Außen Kostic und Costich. Und dann vorne ist jetzt ja gut. Würde ich Schöne. eigentlich gerne mal Juwelijic von Anfang an sehen für Silva. glaube ich aber nicht. Ich glaube, glaub das glaub, wir müssen Silva jetzt durchschleppen. Das wird Silva <lacht> ein Paciencia sein. Das, das Ding ist, ja, dass, wir, dass wir bei der Eintracht mal sitzen und sagen, also diesen Silber, den müssen wir, wir jetzt Den nicht anderen Silber, den meistert, den <lacht> <ist> müssen wir <lacht> die, die, diese, diese 30 Millionen Pfeife, den ziehen wir halt jetzt mal mit bis Weihnachten. Ja, <lacht> ja aber ganz ehrlich, es gibt keine Alternative und ich, ich will auf gar keinen Fall nicht, nicht mit zwei Stürmern spielen, von daher. Ist ja, ja nee, das also, stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Nee Und dann bitte auch mit zwei echten Stürmern, weil diese Kombination irgendwie ein echter Stürmer aber und da Kamada da Stürmer. vorne, nee, der ist kein Stürmer, nee. Oh. Nee, kann, nee, es ist doch in Ordnung, du kannst doch, mach doch einfach eine sechs Rode und So, dann machst du davor auf die zehn Kamada und dann hast du vorne Paciencia und Silva, dann hast du ein bisschen zentral im Spiel, du hast trotzdem noch Kossisch und da kannst vielleicht ein bisschen variieren. Ich glaube tatsächlich, dass alle taktischen Überlegungen, die wir jetzt hier auch angestellt haben, am Donnerstag völlig egal sind, weil da kommt ein Gegner, der spielt anders als die meisten Bundesligisten, der wird sich hinten reinstellen, du weißt überhaupt nicht, wie die drauf sind, was sie vorhaben. Also da kommt es tatsächlich darauf an, zu sagen, okay, und da lasse ich mich auch gerne darauf ein, selbst wenn wir da nur eins gewinnen und Hinteregger macht noch ein Tor und das nach einer Ecke, das ist mir egal. Also da ich glaube tatsächlich, dass wir am Donnerstag vor und nach dem Spiel nichts über irgendwelche taktischen Dinge erzählen werden. Ich, ganz kurz nur, Leute, ich habe ähm, die Woche gelesen, dass wir die nach Standards, insbesondere Ecken, die gefährlichste Mannschaft der Bundesliga sind. Das ist korrekt. Und weil Wo wir irgendwie sechs Zwar Tore gemacht Zweifel. haben, ne? Aber das ist doch, also wenn ich, was ich da sehe, was da für ein Bullshit gespielt wird, es ist anscheinend, machen wir aus, aus äh, anscheinend doch noch mehr draus als viele andere Mannschaften. Das ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen. Aber Wahnsinn, also, äh, weil ich finde wirklich... Diese Ecken erinnern mich schon teilweise wieder an diese Zeit, als wir hier gesagt haben: Oh Gott, teilweise sind die Ecken zum äh, Gegenkonter äh, mutiert und hatten ja auch, glaube ich, die Situation, war das nicht, die Chor-rote Karte auch, äh, die aus dem Standard äh, ja. entstanden die ist? Eckball. Also es ist halt wirklich nervig, dementsprechend, äh, ich hoffe auch darauf, dass wir im Endeffekt wieder äh, gut nach vorne, ähm, ja eventuell unsere Chancen auch aus Standards machen. Ich hoffe nur auch, dass wir gescheit hinten abdecken, denn diese Kontermisssachen äh, und das kann gegen Giamarisch immer passieren, dass die auch mal da irgendeinen Glückstreffer dann machen, will ich auf jeden Fall vermeiden. Also gerne gut absichern bei den Standards. Das ist nur was, was mir auf dem Herzen jetzt noch gelegen hat, sorry. Ja, aber ansonsten hast du halt am Donnerstag auch einfach eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere ja. Stimmung und ich glaube wieder eine ganz andere Motivation. Also ich glaube, da, da haut sich auch jeder nochmal anders rein wie gegen Mainz in der Bundesliga. Also auf das Spiel habe ich ja als Fan noch nicht mal Bock. Ja, das, das meinte ich ja damit. Das wird, Ich glaube aus diesem Spiel werden wir auch nichts ableiten können für die Bundesliga und für die weitere Entwicklung, weil das ist ein Sonderspiel. Da wird wieder da wird eine Mörderatmosphäre sein. Ja. Weil die Eintracht tatsächlich zum zweiten Mal hintereinander, und das ist, müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, Leute. Die Eintracht kann zum zweiten Mal hintereinander in Europa League überwintern. Dann sind wir wieder in den K.O.-Spielen. Und trotz allen Widrigkeiten, die wir hier äh, zu beklagen haben, muss man sich trotzdem auch das vor Augen führen, dass das funktioniert hat. Das ist eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und allein diese Tatsache, dass das möglich ist und wirklich auch nicht unwahrscheinlich. Also, wir haben jetzt hier nicht so ein Ding, dass wir sagen, oh, wir brauchen diesen Eintracht-Moment wo wir irgendwie was Unfassbares erreichen, sondern du musst zu Hause gegen Gim Reich gewinnen, das sollte drin sein und dann wissen wir, glaube ich, alle, was abgehen wird und das die Stimmung sein wird. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das wird ein Sonderspiel. Mhm. Ich hoffe auch, dass ja, es ja. das wird. Allein schon, wie du schon sagst, mit der Situation, du kannst eben dieses zweite Mal überwintern im internationalen Wettbewerb sich ma sicher machen. Allein das gibt dem Ding schon so einen Touch, dass du davon keinerlei Vergleiche oder Schlussfolgerungen für den restlichen Betrieb irgendwie ziehen kannst. Obwohl, obwohl ich schon finde, dass gerade wenn Silva beispielsweise mal treffen würde, Schomba, ja gut, da eventuell Einzelne, der Knoten platzen kann. Ja, genau. ich, obwohl ich das auch bei Kamada gedacht habe, nachdem ja. ich die zwei Buden gemacht hatte. Und, und dann jetzt, läuft äh, er in Mainz in der letzten Minute vor, vor Stolzern, verstolpert Gott, dieses Ding. Gott, da habe ich mir gedacht, Gott, da hat Gott, er in Gott, einer Szene ja. wieder dieses Ding kaputt gemacht. Naja. <lacht> ah, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, muss ich sagen. Das ist so dieses man benutzt es ja ein bisschen aus. Es kann auch ein bisschen ablenken von diesem Kram. Das war übrigens auch letzte Saison auch so. Da waren wir in der Liga auch kacke. Äh, und dann hat diese Europa League wirklich auch viel über, überschattet. Ich hätte nichts dagegen, wenn das wieder so ist, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal. Also wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Was ist denn euer Ergebnistipp? Frau Alex, Sie dürfen mal anfangen. Ich würde mir mal ein Spiel zu Null wünschen. Ich, ähm, Nimm mal den ganzen Optimismus, äh, den wir hier so zwischen den Zeilen haben, aufgesammelt mit und äh, tipp auf ein 2-0. Mhm. Dennis. Um, ich tippe ein bisschen knapper. Ich denke, es ist ein 2-1. Und äh, hier kann ja nicht der Mist passieren wie in äh, der Bundesliga mit dem Videoschiedsrichter, äh, worüber wir ja gar nicht gesprochen haben, wahrscheinlich wohl wohl bedacht. Äh, ne, 2-1 hoffe ich mal, dass wir einfach da eine schöne Runde weiterkommen. Basti? Ich sag dir ja, einfach, gewinnt 1-0. Standardsituation, irgendein Verteidiger? Ich gehe bei dem 1-0 mit, entweder ganz früh im Spiel und danach wird es irgendwie sehr eklig anzuschauen oder es wird vorher eklig anzuschauen und dann irgendwie so kurz vor knapp. Ich kriege mich gerade nicht so richtig Ich glaube motiviert. auch nicht, dass wir einen fußballerischen Leckerbissen serviert bekommen, muss ich sagen. <lacht> Was aber, völlig egal. Du hast komische Definitionen. Ich glaube, die Eintracht wird ist... uns Lügen strafen. So Und die, die Stürmer werden uns am Donnerstag mal zeigen, wo... Welche denn? Wer ihr Recht hat und wer Ahnung von Fußball hat und wer nicht. Korrigierst dann mal deinen Zerstört Chip mich. auf 4-0 oder was? <lacht> Wahrscheinlich steht es zur Halbzeit schon irgendwie 5-0 ja. und sie wechseln dann irgendwie noch den dritten Torwart irgendwie zur Pause ja, ein. Jetzt hat mit Alex Meyer immer so astrein geklappt, umso mehr ich mich über den aufgeregt habe, umso mehr verkackte hat er geschossen. Dann reg dich mal bei Silva jetzt noch ein bisschen auf. Komm. Ich tue es die ganze Zeit schon. Noch mehr, das beleidige ihn. <lacht> Ah, schön, ja, das, das stimmt schon, bei Alex Meyer warst du immer dagegen und er hat getroffen wie sonst noch was und bei Kajo warst du immer dafür und er wusste nicht mal, wo das Tor steht Da ist was Wahres dran ja. Also, beweis mir auch in dieser Saison wieder, lieber Eintracht, dass ich keine Ahnung von Fußball habe ja. Schauen wir mal Apropos äh, keine Ahnung von Fußball, sprechen wir über Schalke das ist das Spiel am Sonntag, 18 Uhr, auswärts. Nochmal hier die Erinnerung. Äh, ihr könnt zwei, einmal zwei wip karten gewinnen. Ähm, jo Schalke halt. Ne? Ja, auswärts und das ist natürlich schon Abfuck. A, ah, das und B, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, das vor dem Europa-League-Spiel schon irgendwie zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich finde es bei Schalke sowieso oberschwer. Also, ja, ich meine, es ist äh, tendenziell äh, fast, die, fast eine identische Mannschaft zum letzten Jahr. Die haben letztes Jahr null performt. Ich finde, die äh, sind dieses Saison bislang so ein bisschen was ähm, wie der, der Überperformer, ähm, die weit über ihren Möglichkeiten in der Tabelle stehen. Also, ich finde nicht, dass die auf Tabellen vier Ich auch gar nicht gehören. mitbekommen, dass die Vierter waren. Ja, ja, genau. Also, es ist total das ist für mich eine der überbewertetsten äh, Mannschaften momentan noch, von daher fällt es mir ganz, ganz schwer, da irgendwie äh, was, was Sinnvolles äh, zu tippen oder vorherzusagen. Ähm, ja schwer. Ich glaube, dass die Eintracht ganz klarer andere Doktor das ist. Ich glaube, die haben die reifere Spielanlage, die haben momentan mehr Flow und mehr Glück einfach auch. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn die Eintracht da einen Punkt holt, wäre ich zufrieden muss ich sagen. Also ich rechne mir tatsächlich auf Schalke gar nichts aus, äh, Dementsprechend hoffe ich halt tatsächlich, dass diese, dass wir noch sechs Punkte holen gegen Köln und Paderborn. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich da dem Weihnachtsmann viel, viel wünsche, irgendwie unter den Baum lege, weil Köln und Paderborn zu schlagen, ganz ehrlich, wenn die Alter das nicht gebacken kriegt, gegen die beiden sechs Punkte zu holen, dann müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal ganz anders reden. Mhm. Wenn du jetzt auf Schalke verlierst, nach diesem hoffentlich fest gegen Reich dann ist das so, da haben schon andere verloren, du kannst da verlierst du wahrscheinlich irgendwie unglücklich zwei, ein, zwei Schalke dann irgendwie den mehr Willen hat und mehr Power noch, aber. Das wird trotzdem nicht das entscheidende Spiel. Also wir werden, wenn die Eintracht auf Schalke verliert, werden wir in dem Rückblick auf die Hinrunde nicht darüber reden, zu denken, ah, das war das ärgerlichste Auswärtsspiel, wo wir verloren haben, sondern da reden wir wirklich über Augsburg, Wolfsburg, Hertha, Mainz. Auch Freiburg. Obwohl, Basti, Basti die, die Saison erinnert mich eher daran, dass wir gegen Schalke irgendwie ein glückliches 1-0 ja, reindödeln ja, und, und dafür dann gegen Paderborn äh, so, irgendwie dämlich ja, verlieren denn. am Ende. Also so, das wahrscheinlich. ist wirklich... Wahrscheinlich gewinnt die Eintracht äh, gegen Gimareisch und Schalke und spielt dann zu Hause gegen Köln unentschieden so. Ja, ja. Wahrscheinlich. Verliert ja. gegen Paderborn kurz vor Weihnachten. Das ist sogar, ja komm, lass mich in Ruhe. Da <lacht> Ja, es ist halt jetzt auch alles. Da ist jetzt gerade irgendwie viel Druck auf dem Kessel, ähm, da jetzt noch irgendwie die letzten Punkte mitzunehmen, um nicht dann doch irgendwie über eine schlechte Note ja, zu und Hinweise Das ist ein Problem. Dieser Druck auf dem Kessel kann dann das dazu, das, das was dafür sorgt, dass du dir die Hände verbrennst. Ja. Also dass du wirklich diesen fast schon Zwang hast, die beiden wegzuhauen, um wirklich nicht irgendwie komplett eingeschlafen in den Winter zu fahren. Äh, das ist blöd. Ja. Also. Hat Pader Paderborn diese Saison eigentlich schon ihren Trainer gewechselt? Nein. Ja, okay. Weil nicht. Könnt auch wird passieren. auch noch passieren. Wird auch nicht passieren. Meinst du ja, nicht? Da kann, ich dich, da kann ich dich beruhigen. Ja, da also. hätte ich nämlich dann jetzt einfach nur Schiss vor. Köln hat ja schon. Die sind ja schon durch. Egal, oh gut. Bei, bei, bei Gistol weiß man nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gistol am Wochenende <lacht> schon wieder wächst. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, da kriegst du eine gute Quote. Wenn ihr jetzt nochmal einen draufsetzt, äh, Gistol vor der, vor der Winterpause. Ja, vorm, vorm Eintracht-Spiel und dann haben die, weiß ich nicht, wer der Interimstrainer wird und dann ist ja aber der Ofen aus. Ei, ei, ei, ei, ei. Ja, wird spannend. Wird spannend, wird spannend, wird spannend. Ja. Aber Schalke, ja, ich tue mich auch echt schwer, die einzuschätzen. Ich sehe das ähnlich wie Alex. Die sind auch so ein bisschen sehr von, vom Glück gesegnet diese Saison. Das wird natürlich jeder Schalke irgendwie anders da sehen, aber so richtig... Die Highlight-Dinger habe ich da jetzt auch noch nicht gesehen. Nun gut. Ja, die, ich finde schon, dass sie eine reife Spielanlage haben, muss ich sagen. Also David Wagner ist, glaube ich, zumindest defensiv echt ein Trainer, der einen Plan hat. Ich glaube, das wird man merken. Ja, okay. Ja, gehe ich mit. Aber Defensive ist jetzt für mich halt auch noch kein Highlight. Na doch. Also der hat diese... Meiner Meinung nach, den überbewerteten Kader aus, aus, von Schalke, hat der, macht er schon was draus, finde ich. ich. glaube tatsächlich, dass wenn der noch ein Jahr kriegt und so ein bisschen seine eigene Vorstellung in diesen Kader mit einfließen lassen kann, dass das nicht so schlecht werden könnte mit dem. Ja, vor allen Dingen, auf unter dem funktionieren halt auch manche Spieler wieder. Ne? Also ich meine, ja, ja, wir kennen wie Otypke ja. oder Mascarell. Was, was war denn letztes Jahr mit Mascarell? Das, ich meine, der war zwar lange verletzt, aber auch, auch dann, wie er ins Spiel eingebunden wurde, das war ja, war ja nix. Und das funktioniert jetzt auf einmal alles wieder. Schalke ist vielleicht sogar ein bisschen baugleich wie wir, außer dass die vorher, das bei den, die sind schon daran gewöhnt, aber die haben halt auch jetzt nicht den beeindruckendsten Sturm der Bundesliga mit Burgstaller und wie sie alle heißen. Ja, aber ich sag euch, Leute, das wird eine harte Nummer. Ich sehe das nicht, dass der Eintracht da gewinnt. Aber gut, Düsseldorf hat auch 3-3 da, glaube ich, gespielt, also wer weiß. Ich meine ja. Keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, auch schwierig jetzt schon. Ja. Gut. Bewerten das Müssen wir auch nicht im Detail drüber sprechen, wie du schon sagst, ist noch viel hin. Und wer weiß, äh, wie das am Donnerstag irgendwie ausgeht und äh, was das dann für Auswirkungen auf das Spiel am Sonntag ach, äh, habt. Deswegen würde ich jetzt Aufstellungen äh, in der Tat auslassen. Aber einen, Gut, Tipp, ja, ja. einen Tipp hätte ich trotzdem gerne von euch. Da kommt ihr mehr hier nicht von weg und die Eintracht für die 2:1. 1 Boah, Das traue ich mir fast gar nicht aufzuschreiben. Alex, du bist doch bestimmt ein bisschen positiver. Hey, ich tippe per se nicht gegen die Eintracht. Das, das geht nicht. Ähm, ich gehe ich gehe auf den Unentschieden 2:2. 2 Dennis? Ich glaube tatsächlich, dass wir glücklich über den Standard 1 gewinnen. Ich gehe auch auf ein Unentschieden, aber zwei Tore sehe ich da nicht. Ich sehe auch keine vier Tore. Ich sage, es wird so ein 0-0. <lacht> okay. ja. Ganz, Punkt, ganz, ja, was, nicht ganz was Leckeres. Ja, Punkt wäre in der Tat nicht schlecht. Und dann kommen die beiden Entscheidungsspiele. Mittwoch gegen Köln und Sonntag gegen Paderborn. Dann haben wir es auch erstmal geschafft, Freunde. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch gar nicht so böse drum. Ja, ein bisschen Pause kann ich auch gebrauchen. Ja, das war jetzt dann doch alles irgendwie sehr, sehr anstrengend, auch mit den ganzen Vorbereitungsspielen und so weiter. Das war halt schon viel. Ja. Ich glaube, da Komplett. sind die Spieler jetzt auch nicht so böse drum, wenn die mal... Ich gerade sagen, die Eintracht hat dieses Jahr tatsächlich auch schon, man darf es nicht vergessen, also bei, bei aller Kritik, die wir hier üben und wo wir uns probieren, ins Detail zu gehen und Erklärungsversuche zu finden, es liegt auch wirklich, die Eintracht hat einfach viele Spiele gehabt dieses Jahr ganze Jahr. Ich hatte die Woche irgendwo ähm, ich weiß nicht, ob das sogar, ich glaube das war sogar das äh, Social Media Account von der Eintracht hier auf Twitter, die geschrieben haben, am Ende der Hinrunde hat die Eintracht irgendwie 55 Spiele. Ja, das ist schon ein bisschen viel. <lacht> da haben wir sonst zwei Saisons für gebraucht. Ja, <lacht> stimmt. Ja, ja der also, bisherige Das darf man auch auf. nicht vergessen. Also man darf auch nicht vergessen, dass äh, dass wir jetzt den Kader im, Winter im Sommer jetzt auch nicht für 300 Millionen aufgepumpt haben, um dieses das zu kompensieren, sondern das ist immer noch die Eintracht, die irgendwie so eine Quali spielen muss. Dafür ist eigentlich alles auch noch in Ordnung, wie gesagt. Ich glaube trotzdem, wir wären kein Eintracht-Fans, wenn wir nicht sehen würden, okay, so ein bisschen mehr ist immer noch drin, aber es ist wahrscheinlich in der DNA der Eintracht, dass du diese Spiele, wenn wirklich mal irgendwie wichtig ist, dass du dann halt eher verlierst, als gewinnt. Aber naja, dafür überraschen sind sie auch immer wieder, wie Dennis es schon sagt, aber so wahrscheinlich geblieben auf Schalke. Gerne, gerne, gerne. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn, sie, wenn der Rest von der Prophezeiung von Dennis da jetzt dann bitte nicht eintritt. Ja. Nun gut. Dann lass uns mal ähm, den aktuellen Spielbetrieb an dieser Stelle hier abschließen und dann gucken wir mal auf vergangene Zeiten und wir fangen natürlich da jetzt erstmal an und gucken auf ehemalige Spieler. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. <lacht>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 So, und diese Woche hat der Dennis wieder einen Spieler für uns. Und ich bin mal gespannt, ob wir ihn erraten. Dennis, Ja. Den okay, ähm, wir fangen mal an, etwas eher, eher nicht so Spezifisches. Der 17. September 1985 geboren. Er ist geboren in Wien, heißt also Österreicher. 85. Und war 85. Ah, hier der Kleine, der dann nach Düsseldorf gegangen ist. Ich komme nicht auf den Namen. Der Kleine, Hoffer. der nach Düsseldorf gegangen ist. Ja. Ja, Hoffer ist der war ja ist älter, oder? Erwin Hoffer. Wer soll das älter. gewesen sein? Hoffer. Hoffer müsste älter sein. Nein, älter. nein, nein ja, Hoffer ist älter, nicht. Glaub, ja. Nein, in der Saison 2008 bis 2012 hat er für die Eintracht gespielt. War auch Nationalspieler. Gerade auch in der 2008. War ein Riesentalent. Und ähm, er war in der Zeit, als er bei uns war, nochmal an Bochum ausgeliehen. Ich bin immer noch bei Hoffer. Korkmaz? <lacht> es ist Ümit genau. Ja, ja, ja. Also Wahnsinn, ich habe mal äh, geschaut gehabt, wirklich sehr, sehr schade. Korkmaz hat ja danach dann so ein bisschen, äh, bei uns hat er ja schon nicht mehr so performt, wie wir es erhofft hatten. Kam ja mit großen Erwartungen, gerade als er äh, die äh, zehn Spiele für Österreich gemacht hatte, als äh, Flügelsprinter äh, ja, äh, wirklich sich da einen Namen gemacht hatte. Äh, war wirklich, super, meiner Meinung nach, wirklich ein Riesentalent und auch wirklich, habe ich große Hoffnung reingesetzt, konnte das aber ja gar nicht zeigen. Habe mich auch dann gewundert, warum eigentlich nicht? Und in seiner ja, Vita stehen doch sehr viele Verletzungen. Insbesondere, wenn man sich allein schon anguckt, ähm, dass er bei uns eigentlich im... War es das erste Training? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz nochmal schauen. Da äh, hatte sich, glaube ich, irgendwie schon den Fuß gebrochen direkt, oder? Genau, genau. Dort zog er sich beim ersten Training einen Bruch des Mittelfußknochens zu. Genau, so, ja, ja, konnte ja. an den Vorbereitungen im ersten Pflichtspiel ja, nicht ja. teilnehmen. Das war ja schon super ärgerlich. Er kam auch dann nie mehr so richtig rein. Hat sich dann direkt am 12. November schon wieder schwer verletzt. Da war es dann wieder ein Mittelfußbruch, wo man schon gedacht hat, Mensch, der hat ja Glasknochen anscheinend als äh, Fußballer. Äh, so so schwerwiegende Verletzung, das hat ihn aber tatsächlich auch in seiner weiteren Zeit noch begleitet. Er ist ja dann danach, äh, hat ja dieses kurze Intermezzo in Bochum, kam dann wieder zu uns, konnte sich wieder nicht äh, durchsetzen, ist dann nach Ingolstadt, Grüße nach Ingolstadt äh, gewechselt, ähm, die tatsächlich auch große Hoffnungen in ihn hatten und was, kann, was ihr könnt euch denken, was dort passiert ist. Und verletzt. Ja, genau. Er hat sich mal wieder verletzt gehabt. Und zwar war es in diesem Fall, ich habe es ja aufgeschrieben, eine Bänderverletzung kurz und äh, nach der Winterpause. Das heißt im Endeffekt auch wieder rechter Fuß, wieder verletzt, lange Ausfallzeiten. Also gar keine Chance mehr gehabt. Jetzt habt ihr ja schon äh, gesehen, das Fußballalter hat ihn leider auch jetzt, äh, ja doch etwas etwas äh, in die Jahre kommen lassen die Mannschaftsteile die jetzt äh, wo er spielt ist jetzt auch nicht mehr wirklich so das attraktivste Fußballleben und zwar spielt er jetzt bei äh, Fürst Vienna in äh, ja der vierten Liga in Österreich und wer österreichischen Fußball ab und zu mal schaut der die Bundesliga ist schon teilweise nicht so wirklich anschauen, äh, anschaubar und als Viertelliga natürlich schon krass. Also, schade, ein Riesentalent es äh, dann, nur um die Station noch mal kurz durchzugehen. Er war in, ähm, in Wien, beziehungsweise bei Rapid, äh, hat sich er ja gut durchgesetzt gehabt. Da war, ist ja dann 2008 zur Eintracht gewechselt, hm. danach dann in Ingolstadt gewesen, da war er noch bei einem türkischen Club, äh, Saikur Riespor oder Riesenspor, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, dann ist er nochmal nach St. Pölten, dann war es schon nur noch der FC Mauerwerk und äh, danach jetzt fährst Vienna, also Schade um ein Riesentalent des österreichischen Fußballs, der sich leider dann insbesondere durch die Verletzungen nicht niemals so richtig durchsetzen konnte und niemals das leisten konnte, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Ich erinnere mich auch immer gerne an die ü, ü, ü, ü, ü, ü äh, rufe im äh, Stadion und die Leute hatten ja trotzdem eigentlich ein sehr gutes Verhältnis äh, mit ihm, auch wenn er insbesondere auch für die Eintracht nie so wirklich was reisen kann. Gerade blöd war natürlich auch, ich habe noch gedacht gehabt damals, er kam ja zurück, da waren wir gerade abgestiegen, der Saison 2011, 2012 war das ja, glaube ich, und konnte im Endeffekt trotzdem da überhaupt nicht mehr in die Mannschaft zurückfinden. Und äh, das zeigt dann schon, schwierig, schade und ja, alles Gute trotzdem, mit Korkmaz, ähm, viel mehr, wie gesagt, konnten wir dazu jetzt leider nicht Positives raussuchen, ähm, trotzdem alles Gute, hoffentlich ein gesundes Leben und nicht mehr so viele Verletzungssorgen. Äh, und in der vierten Liga muss man mal schauen, inwieweit er da äh, aktiv, äh, ja, ich habe ich jetzt gar nicht geschaut gehabt, wie, wie die stehen. René, du bist doch immer relativ schnell, das ist die Wiener Stadtliga, glaube ich. Bin ich gerade von der... Tabellenstand 1. Oha. Oha. Tabellenführer, das heißt, der steht kurz vorm dem der, Aufstieg. Greift nochmal an. <lacht> Nicht weiß schlecht. Weiß nicht, er spielt aber von 16 Spielen auch nur 8 mehr. <lacht> <lacht> <lacht> mm, oh ja. Er hat auf jeden Fall beim FC Mauerwerk gespielt. Ja. Er hat sich an wie eine Betriebsmannschaft von gute zeit schlechtes zeiten <lacht> Liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja. Ei, ei, ei. Also er hatte aber leider, wie gesagt, auch bei uns 48 Spiele gehabt, da auch nur vier Tore gemacht. Das ist, äh, war nicht wirklich so seine Zeit bei uns. Aber ich erinnere, gesagt, ich erinnere mich, mal, ich, er, ich erinnere mich, dass ich mal in, in Hannover war und da hat er, glaube ich, ein Tor geschossen. Dann, ich, das eins. ist richtig, das hatte ich auch gesehen gehabt. Und zwar war das sein erstes Saisontor, glaube ich, für die Eintracht dann äh, am 9. Mai 2009 in Hannover. Tatsächlich, per Kopf. Endergebnis? Ah, um, eine gute Frage. Hannover 1-1, äh, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja. Saison 2-8, 2-9 müsste es ja dann ja, gewesen 1, sein. 1. Ne? Mhm. Ja, 1-1. In der 40. Minute hat er getroffen. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne äh, etwas mehr Positives oder dass er vielleicht nochmal einen guten Weg am Ende eingeschlagen hat, euch verkündet, aber leider, leider ist der äh, Zug eher in die falsche Richtung gefahren. Dementsprechend schade, aber gut, so ist es halt leider. Ja. Nun gut, also Üment Kogmatz, auch kein Spieler, der sich bei der Eintracht durchsetzen konnte.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 So, und wir sprechen über den 14. Spieltag, wie gerade eben schon gesagt. Letzte Woche 13. Spieltag, da haben wir knapp gegen äh, Kaiserslautern verloren und durften am 14. Spieltag der Saison 99-2000 ran gegen den HSV an einem Freitagabend in Hamburg. Und wisst ihr noch, wie das Spiel ausgegangen ist? Außer Dennis, der guckt immer nach. <lacht> ich habe es auch gerade vor mir, deswegen wäre es mies, jetzt zu antworten. <lacht> nee. Es war ein 1-0 für den HSV. Hey. Yay. Viel behindert, da finde ich, wer das Tor geschossen hat. Ja, und auch, genau, also der Kicker schreibt dazu, dass die Eintracht ganz am Anfang eine Chance hatten durch Salou. Ansonsten war äh, die Offensive äh, absolute Funkstelle erbärmlich, eine erbärmlich unwürdige Offensivleistung, schreiben sie da. Sie schreiben auch, dass der beste Mann auf Seiten des HSV im Mittelfeld ein gewisser nico Kovac war. Und dass das Tor in der 77. Minute nach einer Flanke entstand, weil Nikolov nicht so ganz sicher war und Kracht patzte und das Tor schoss Anthony Jeboa. Das, ist, das birgt natürlich eine sehr große Tragik in sich. Korrekt. Das ist korrekt. Zur vollständigen Aufstellung. Der HSV spielte mit Butt im Tor. Ich glaube, der war da auch gefühlt irgendwie 40 Jahre. In der Abwehr Gravesen-Hookma-Herzsch. War das, nicht, das, war doch die, das War das die Champions League-Mannschaft vom HSV, oder? Die da auch 4-4 gegen Juve irgendwann mal gespielt haben. Naja. Das könnte sein, ja. Äh, auf den Außenbahnen hollerbach Kramozis vorne in der Mitte Cardoso, Madavikia, ja. Jeboa, ja. Präger. Medi, Madavikia. Medi, Madavikia. Jeboa Madavikia, jeb und... Präger. Ich glaube, <lacht> nichts beschreibt die alte Bundesliga so sehr wie dieser Sturm, <lacht> Ja. Die Eintracht versuchte dagegen zu halten mit Nikolov im Tor, Jansen, Kutschera, Kracht und Schur, Rasiewski, Gebhard, Falk, Gemier, Fjörthoft und Salou. Ja, wenn wir uns heute über Kaderplanung beschweren, naja. <lacht> genau. Eingewechselt wurden bei der Eintracht Held, Young und Dombi. Die Tibor Dombi. Äh, Tibor Dombi ja. kam in der 79. Minute für Falk. Falk ist auch so geil. Ne? Ja. Naja. Und beim HSV wurden eingewechselt Doll für Hollerbach, Simunic für Breger und Hajimir für Iboa. Der Hubschrauber. Das ist sehr interessant, was da für Spieler hier auftauchen. Ja. <lacht> das ist wirklich interessant, ja. Genial, ne? Oh ja. also war nicht so nicht so wer, wer, wer, wer war denn der Trainer von Hamburg? Ja, das war ich Fragen. gerade Frank wieder Pagelsdorf Pagelsdorf. Frank Pagelsdorf, genau. Pagelsdorf. Ah ja, okay. Naja. Spieler des Spiels Nico Kovac. Ja. Auch mit einem tollen Bild. Hier gerade gesehen, eine kleine Ansicht. Wirklich. Ja, vor allen Dingen auch besonders lustig, das Bild vom Kicker: vorne die HSV-Flagge drauf, aber hinten im Hintergrund siehst du noch das Hertha-Logo. <lacht> ich gerade ja, alles ja. blau-weiß. Ja, ja, fällt keinem halt auf. Auf. <lacht> auf. Hier hast du mal ein blau-weißes Bild für mich. Ja, ja, warte, kommt. Mhm. Prima, danke. <lacht> ja, was ist denn das da im Hintergrund? Ja, ja, passt schon. Frag nicht, mach. Du hast nur blau-weiß gesagt. Ja. Auch geil, diese Untertitelung, Antreiber und Kopf, verdraht diesmal Cardoso als Spielmacher, Personi jetzt kommt's, Personifizierung der HSV-Tugenden, Moral, Willenskraft und Kampfstärke. Das ist doch mal eine Untertitelung. Hä? Oh, ja, wow. Das ist wunderbar, das ist wunderbar. <lacht> Tja, läuft nicht so kann gut, kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, für unsere nein. Eintracht in der Saison. Hm. Da haben wir uns eine super Saison rausgesucht. Haben wir, <lacht> Beschwer dich nicht, da haben wir uns alle für entschieden. Ähm, was ist sonst noch an dem Spieltag passiert? Duisburg, Rostock trennten sich zwei zu zwei. Hertha, BSC gegen Ulm 3 zu 0, Schalke gegen Freiburg 2 zu 2, Stuttgart verlor zu Hause gegen 1860 München mit 3 zu 1. Leverkusen gewann 3 zu 2 gegen Bremen, München-Dortmund trennten sich am Ende 1 zu 1. Die Spielvereinigung unter Haching fiedelte Arminia Bielefeld mit 2 <lacht> zu 0 weg. Das ist auch ein lecker Bissen am Sonntag, oder? Sonntagmittag, mit Spielvereinigung unter Haching Bielefeld. gegen Arminia Bielefeld, sehr gut. Ja. Und das letzte Spiel, Kaiserslautern gegen Wolfsburg, unentschieden 2 zu 2. Aber auch einfach so krass, wie die Tabelle an dem Tag aussieht. ne? Also er ist einfach 1860 München auf dem Champions League Platz. Auf dem vierten <lacht> Platz mit 24 Punkten haben wir an dem Spieltag Dortmund ja, können überholt. Können. Mehr als doppelt so viele Punkte wie die Eintracht. Ja, genau. Die Eintracht äh, dann auf Platz 15 mit 11, nur noch unterboten von Bielefeld, ebenfalls mit 11, die ein Torverhältnis zu dem Zeitpunkt von minus 15 hatten. Duisburg mit 10 Punkten und Ulm ebenfalls mit 10 Punkten, die eben auch das schlechtere Torverhältnis hatten. Aber auch krass Lauten mit minus 4 und trotzdem auf 23 sechsten, Punkten ja. auf, auf dem 6. Platz. Platz waren ja. ja. Ist schon krass ah, ja. gewesen. Tja, dann beschweren wir uns mal noch über diese Saison. Ich glaube, brauchen wir dann auch nicht. <lacht> Das brauchen wir dann auch nicht. Dann besprechen wir in der nächsten Woche, wie nicht anders zu erwarten, den 15. Spieltag. Und ich sage euch jetzt schon mal, gegen wen wir daran müssen. Wir dürfen dann wieder an einem Sonntag spielen. Wir spielen in Wolfsburg. Auch ein Leckerbissen. Da reden wir dann aber in der nächsten Woche ausführlich drüber. kann kaum erwarten. <lacht> Ja, ja, ja, ja. Ich kann nächste Woche übrigens nicht. Ich auch nicht. <lacht> Aber Basti kann. Ganz bestimmt. Er muss ja dieses Leckerbissenspiel besprechen. Nur das. Wir, Nur reden, wir, das. Reden. wir machen ja. nächste Woche eine Sendung, wo wir so tun, als hätte sonst das gerade drin. stattgefunden, wo wir eine Stunde über das Spiel reden. Ja. Oha. Wird ja sonst auch nichts irgendwie Spannendes passiert sein. Was und dann sagt, der, dann sagt der René, und Aufstellung, dann geht es nächstes Spiel, Tibor Dombi, ist er für euch ein Kandidat? oder? <lacht> <lacht> ja. Kutschera, oder vielleicht mal Kutschera, vielleicht mal rausrotieren, Dann müssen wir mal gucken. Ich würde ja ich würd, gerne mal Horst Held. kommt raus, Alex und ansehen. sagt, genau, Alex sagt, jeder Horst <lacht> Held muss endlich von Anfang an spielen. <lacht> <lacht> <lacht> Dennis sagt, hier gibt dem Patrick freigner fünf Spiele, das ist ein riesiges Talent. Das braucht ja, er, das braucht er, genau. Sehr gut. Ja, ja. Das wird ein Highlight. Das wird ein Highlight. Ich freue mich jetzt schon. Nicht zu viel spoilern. Nee, ja. Das heben wir uns alles für nächste Woche auf. Du hast den ja lieber diese Ballbrandlung da, die das hier Wahnsinn. <lacht> Ach ja, großartig. So, äh, nochmal Frage in die Runde. Habt ihr mittlerweile, sind euch Empfehlungen aufgefallen, eingefallen, umgefallen, irgendwas gefallen? Ich kann empfehlen, dass beim Segmüller gerade 50% auf alle Lichterketten sind. Oha. Seht ihr mal. Alter. <lacht> Kaufempfehlung, kaufen Sie <lacht> Lichterketten. Und natürlich auf Süßwaren Adventskalender. Ja. Sind die schon runtergesetzt? Ist schon soweit? Ja, ja, ja. Also die Hier, wir haben seit einer Woche schon drin keine Jahre. Lampen mehr an. Wird jetzt alles von draußen beleuchtet. Sehr gut. <lacht> ja, manchmal. Bei, bei 50 muss man das machen. Ich wollte gerade sagen, sein, da haben die, haben die Nachbarn noch einen gelegt. Die haben irgendwie die Erstattung vom, vom Stromanbieter gekriegt und haben sich gedacht: Jawohl, das hauen wir jetzt in der Weihnachtszeit alles wieder drauf. Ich war da drauf, dass der Flughafen Frankfurt anruft und bittet um Abbau. <lacht> Gut, dann wenn wir keine äh. Empfehlungen haben, so richtig, ähm, dann würde ich sagen, schreiten wir so ein bisschen zu der guten Tat der Woche. Wir haben ja noch diese Karten äh, zu verlosen, Herr Basti. Es ja. haben uns massenweise äh, Leute geschrieben. Hätte ich da mitmachen dürfen. Und nein. Ja wie zu erwarten ah. war. Mitarbeiter dann, sind äh, vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ja, Mitarbeiter und ihre Und Angehörige. gewonnen hat die Alex. Ich weiß nicht. <lacht> Alex. <lacht> Irgendeine Alex. Ja. Ja. Ach, ich kenne die, ich richte das aus. Ja, <lacht> Schick dir Karten an dich, die kannst du ja dann weiterleiten. Das ist ja nett. Ja, wie, keine Ahnung. Wie ich wollen wir das? das Rollen und Stopp sagen. Wie, ja. Dann dann, Axel hat gewonnen mit seinem Tweet, oder? Axel hat getroffen. Ja, Okay. Das ist da schon fast Mitarbeiter, oder? Und äh, Angehörige. Das ist mehr Angehöriger, glaube ich, ja. So, dann lass mich mal gucken, wo der ganze Kram angefallen, angefangen hat. Das war da. Dann gehe ich da jetzt mit der Maus hin und scroll einfach beliebig ein bisschen hoch und runter und du sagst irgendwann Stopp, ne? Du, du, du, du, du, du. So, ähm, das ist der Mare. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ganz, lustigerweise ganz knapp unter einem Tweet von Axel. Also es hätte fast funktioniert. Diese wenn, wenn du eine Millisekunde gewartet hättest, dann wäre es tatsächlich äh, Axel geworden. Dann hätte ich mich aber hier vor Lachen auf den Boden gerollt. Ja, Martin hat das hier gewonnen. Genau, der hat auch geschrieben, er hätte Zeit und Lust. Ich Dann würde ich sagen, schreibst du ihm ja. direkt mal und äh, wir sagen herzlichen Glückwunsch und erwarten natürlich einen Erlebnisbericht, wie so das so auf Grundvoraussetzung. im VIP-Bereich ist, ob Rudi Assauer, nee, äh, ähm, Oh, okay, das war. Ja, ja ich komm, du, du wolltest sagen, dass das jetzt Rudi Assauer Platz Nummer 1 heißt, die Arresse, wo Ja, wo ja, dieses genau. Spiel stattfindet. Das ist korrekt. <lacht> nee, das hatte ich gedacht. Ja. <Ja>. Fettner, Fatz. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ja, schickt gerne Fotos, wie es war. Ich hoffe tatsächlich, dass wir euch ein positives Erlebnis gerne Gerne bitte auch einen sound den wir vielleicht hier mal in der nächsten Woche sehen ja, ja, können. Ja, das wäre auch was. Ähm, genau, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an äh, Konami Deutschland, die uns die Karten zum Verlosen zur Verfügung gestellt haben. Und wir hoffen, dem Martin macht das äh, großen Spaß und das Spiel wird nicht so ausgehen, wie Basti getippt hat. Ja, bring, bring drei Punkte mit, dann äh, sonst entfolgen wir dir. Hatten wir nicht Ganz gesagt, ist das wichtig. ist einer dieser Sprüche, die man nicht mehr sagen darf, wo man dann für weggeflackt wird? Da darf man nicht mehr, da war ich Nein. nicht da, Entschuldigung. Das ist die, die neue Hausregel, die hat Basti aufgestellt, solche Sachen, genauso das wie habe ich nicht alleine, Marvin war auch dabei. <lacht> genauso wie äh, geht gerade rum, hier, ich habe am Anfang gefragt, muss ich was wissen? Na, ist es nein. Da muss man mir schon die neuen Regeln durchgeben. Wir dachten, du hast das Protokoll bekommen. Eieieieiei. Nun gut, also, äh, nichts mitbringen, aber äh, Punkte oder so. ne? Viel Spaß, Martin. Basti kümmert sich um alles weitere. I just did. Yeah. Uh -huh. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es doch für die Woche auch schon wieder äh, hinter uns gebracht. Ähm, nächste Woche müssen wir in der Tat mal gucken, weil wegen ja, diesem Mittwochsspiel und wie das alles so läuft. Und ähm, wann Marvin Zeit hat, weil der muss nächste Woche die Aufnahme fahren, weil ich bin leider unterwegs. Was mir auch nicht so richtig passt, aber nun gut. Ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Einen schönen Donnerstagabend für die Leute, die im Stadion sind oder die Leute, die das Spiel zu Hause schauen. Viel Spaß dem Martin und allen anderen, die am Sonntag auf Schalke sind. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in irgendeiner Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey. Hey. Hey. Oh <laughs>